Guten Abend verehrte Gäste hier im Raum in der schönen Bibliothek des Neubaus der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Straße der Pariser Kommune und verehrte Gäste vor den Bildschirmen, die heute unserer Diskussion beiwohnen wollen, der Stiftungsdiskussion, dem Beitrag der Stiftung zur Zukunft der Linken und dabei nicht nur der Partei der Linken, sondern der gesellschaftlichen Linken in der Bundesrepublik. Die Partei Die Linke an dieser Stelle hat im September vergangenen Jahres eine Wahlniederlage erlebt. Wir waren alle dabei. Die Partei hat sich halbiert und ist jetzt in einem viel kleineren Format im Bundestag eingezogen. Und natürlich hat mit dieser krachenden Wahlniederlage auch ein Nachdenkens- und Diskussionsprozess in der Rosa-Luxemburg-Stiftung begonnen. Der Vorstand der Stiftung hat diesen Prozess geführt und entstanden ist ein Papier, eine starke Partei Die Linke ist möglich und wird gebraucht. Zehn Herausforderungen für einen solidarischen Aufbruch. Mit dabei in der Arbeitsgruppe waren sowohl Mitglieder des Vorstandes als auch der Vorsitzende und Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates und drei Autorinnen des Papiers sitzen heute neben mir auf dem Podium. Da ist zum einen Dagmar Enkelmann, die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinz Bierbaum, ein Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber wahrscheinlich mindestens genauso bekannt als Vorsitzender der Europäischen Linken. Mario Candeas, Leiter unseres äh, Instituts für Gesellschaftsanalyse, ebenfalls aus diesen diversen Debatten im Umfeld der Linken bekannt und im Publikum, allerdings im Livestream nicht zu sehen, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, der ebenfalls auch einen aktiven Part bei der Entwicklung dieses Papiers eingenommen hat. Dagmar, mein Name, Entschuldigung, mein Name ist Daniela Trochowski. Ich bin die Geschäftsführerin der Rosa Luxemburg Stiftung. Und zweite Information, ich habe Sie ja schon begrüßt vor dem Bildschirm, unsere Gäste. Sie können Ihre Meinung, Ihre Fragen heute auch im Chat loswerden. Wir werden äh, unterschiedlichen, an unterschiedlichen Punkten unserer Diskussion immer mal wieder einen Break machen um die Fragen an unsere Podiumsgäste loszuwerden, damit diese die dann in der Diskussion beantworten können. Ich sag mal die erste Frage, wir werden ja zur Zeit, weil sich viele Menschen der Linken und in der Linken Gedanken machen, wie es mit der Partei und der Linken in Deutschland weitergeht, ja, gefühlt fast wöchentlich mit einem Aufruf konfrontiert in dem Menschen ihre Meinung, wie es in der Partei und mit der Partei weitergehen soll, ähm, kundtun, als Debattenbeitrag anbieten. Ist dieses Papier eine starke Partei Die Linke ist möglich, ja eine Perle ähm, in der Schnur des Aufrufwesens? Oder ist es etwas anderes und was ist es dann? Lass mich eine Bemerkung vorweg machen. Du hast gesagt, eine Niederlage bei den Bundestagswahlen 21, das ist richtig, aber es war nicht die erste Niederlage. Der Niedergang der Linken hat viel eher begonnen. Mindestens seit zehn Jahren geht es bergab. Bei Bundestagswahlen, bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen. Immer wieder hieß es nach den Wahlen, es dürfe kein Weiter-so geben. Und es gab ein Weiter-so. Das hat uns umgetrieben, auch in der Stiftung. Wir haben ja regelmäßig diese Wahlnachtberichte von Horst Kars zum Beispiel, die veröffentlicht worden sind, die diskutiert worden sind, leider meistens, oder leider sind sie sehr schnell in den Schubläden äh, verschwunden. Und es gab einen weiter so. Und wir haben im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch darüber gesprochen und haben gesagt, nein. Es darf nicht so weitergehen. Wir müssen uns mit unseren Kompetenzen, mit unseren Erfahrungen müssen wir uns in diesen Diskurs äh, einbringen. Und wir haben zunächst, und das haben wir vor kurzem vorgestellt, eine quantitative Analyse, wo wir tatsächlich mal nachgefragt haben: Wie ist es eigentlich? Wie ist die Sicht zum Beispiel von Wählerinnen und Wählern äh, auf die äh, Linke? Und unter anderem auch die Frage: Also wer könnte sich vorstellen, die Linke äh, zu wählen? Und da tauchen plötzlich 18 Prozent auf. Das ist etwas weniger, als wir noch sagen wir mal sagen vor ein paar Jahren hatten, da war, wir waren wir schon mal bei so um die 25 Prozent, also das mögliche Potenzial, das ich vorstellen könnte, die Linke äh, zu wählen. Ähm, das schöpft man nicht immer aus, dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber weshalb man von 18 Prozent, die sich vorstellen könnten, die Linke zu wählen, nicht mal mehr 5 Prozent einholt, das hat uns umgetrieben. Äh, man könnte manchmal verzweifeln und wir haben gesagt, wir verzweifeln nicht sondern wir setzen uns zusammen, das, das waren eine ganze Reihe von Mitgliedern aus dem Vorstand, Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftung mit dabei, die also hauptamtlich äh, hier arbeiten, und wir haben diskutiert, wir haben äh, ja, Thesen erarbeitet und wir haben jetzt tatsächlich ein Papier gemacht mit zehn Herausforderungen, die es bedeutet, oder was was würde es bedeuten oder was müsste die Linke eigentlich tun, äh, um künftig besser dazustehen, um genau diese mehr von diesen 18 Prozent Potenzial abzurufen? Nein, es ist kein neuer Aufruf. Ich finde, mit diesen Aufrufen ist langsam mal genug. Mit diesen Unterschriftensammlungen nach links, nach rechts, wenn der unterschreibt, unterschreibe ich da nicht, äh, wir legen weiteren Aufruf dazu, nein. Worauf es ankommt ist, und das war unsere Grundlage eigentlich für die Verständigung, was ist letzten Endes das Gemeinsame in dieser Linken? Und zwar jenseits von Strömungen, von äh, Arbeitsgemeinschaften, von, von Freundesgruppen oder wie auch immer. Was ist eigentlich das Gemeinsame, was uns verbindet, politisch verbindet und das sogar seit mehr als 30 Jahren? Wir haben uns mal angeschaut, die Erneuerungsprozesse in der Linken, Anfang der 90er aus einer Staats Partei, SED, in eine Partei, die Mitgliederpartei war, eine demokratische Partei wurde, die da war für die Leute, die ein Gesicht vor Ort hatte. Ähm, über die zweite Erneuerung, dann der Zusammenschluss mit der Wahlalternative, bis zu dem, was heute eigentlich ansteht. Und wir haben festgestellt, ja, es gibt Gemeinsames und wir müssen uns auf dieses Gemeinsame besinnen. Und jeder Aufruf, der jetzt wiederkommt, zeigt zunächst mal, was trennt uns. Und wo kommen wir nicht zusammen? Und damit muss endlich Schluss sein. Ich würde da gerne noch mal einhaken. So ein Aufruf ist ja immer ein Postulat. Das hast du ja gerade beschrieben. Entweder man stellt sich dahinter oder man stellt sich nicht dahinter. Die Alternative, wenn man sich damit nicht identifizieren kann, ist, dass man einen eigenen Aufruf schreibt. Und wie bekannt dieser Aufruf dann wird, hängt dann davon ab, welchen Medienzugang der oder die Autorin hat. Jetzt ist es ja für das einfache Parteimitglied oder den die, den, die einfache Linke nicht ganz so einfach, diesen Medienzugang zu generieren. Das heißt, äh, über Aufrufe ist es schwierig, eine äh, parteiinterne demokratische Debatte zu gestalten. Wie stellt ihr euch denn ähm, diese Debatte zu diesem, zu unserem Papier vor? Was erhofft ihr euch davon? Und was meint ihr, kann die Stiftung an dieser Stelle auch einbringen an Kompetenz, an, ja, Möglichkeiten, die sie seit äh, vielen Jahren aufgebaut hat? Ähm, sprich, wie soll oder kann dieser, äh, dieses Papier auch eine demokratische Debatte, an der sich jeder, jeder beteiligen kann, vorantreiben und Ergebnisse dann auch zeitigen? Also das ist genau das Ziel, was wir haben, tatsächlich einen solchen Dialog zu führen, einen offenen, öffentlichen äh, Dialog zu führen. Die Möglichkeit zu haben, tatsächlich auch sozusagen auch Zweifel zu benennen und so weiter, kritisch zu hinterfragen, all das ist heute notwendig. Deswegen, wir haben eine kleine Broschüre inzwischen, du hast sie, glaube ich, schon mal kurz äh, gezeigt, die haben wir gemacht, die kann man also bei der Stiftung abrufen, das Papier ist eingestellt auf der Website äh, zum Beispiel. Wir bieten an, hier den Raum auch in der Stiftung zu haben und nicht nur hier in Berlin, sondern natürlich auch über die Landesstiftung, über die Rosa-Luxemburg-Clubs, die es in den Bundesländern gibt, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren, vermisst haben. Jetzt nicht als Stiftung, weil ich glaube als Stiftung sind wir so ein Raum, äh, per se schon, weil wir viele Leute tatsächlich auch sozusagen ins Gespräch äh, bringen können. Die Partei ist es bislang nicht und wir bieten an, auch mit diesem Pap äh, Papier auch ein Stück weit Dialogpartner, auch für die Partei äh, zu sein. Aber wir müssen reden, wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen Schluss machen mit diesen gegenseitigen Verdächtigungen, mit dem Misstrauen, was da ist. Wir müssen ins Gespräch kommen über eine Linke, über die Zukunft einer Linken, die so dringend gebraucht wird. Man muss sich das mal angucken. Die Themen liegen doch auf der Straße de facto. Wir haben einen Krieg, der gegenwärtig äh, stattfindet. Es braucht eine, äh, eine Friedenspartei in dieser Zeit. Wer ist diese Friedenspartei? Das könnte die Linke sein. Aber sie muss, auch wir müssen ins Gespräch kommen zu vielen Fragen, die heute anstehen, die wir möglicherweise noch nicht gelöst haben. Wir müssen dieses Gespräch anbieten. Und also, mir tut es in der Seele weh, manchmal könnte man verzweifeln. Und wie gesagt, wir haben gesagt, verzweifeln wollen wir nicht. Wir wollen weiter reden. Und wir wollen etwas verändern. Auch in dieser Partei wollen wir etwas verändern. Genau, das spornt uns an. Heinz. Ja, ich möchte eigentlich mal daran erinnern, dass es immer ein Vorteil war der Deutschen Linken, dass sie eine plurale Partei ist, mit unterschiedlichen Positionen. Ich kann das ganz gut sagen aus der europäischen Perspektive. Wir sind von anderen linken Parteien in Europa immer bewundert worden, dass wir sehr unterschiedliche Positionen haben, dass wir es aber dennoch geschafft haben, als eine Partei, linke Partei aufzutreten. Und ich möchte daran erinnern, dass das Entstehen der Linken als einer politischen Kraft links von der Sozialdemokratie ein historisches Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war. Und das steht jetzt in Frage, das ist genau das Problem. Und ich glaube, wir müssen wieder dazu kommen, unterschiedliche Positionen anzuerkennen, sie nicht gegenseitig zu denunzieren. Und deswegen lautet ja auch die erste These, die erste Herausforderung, die wir in dem Papier formuliert haben, dass wir dazu eine strategische eine Führung brauchen, die, die, Strate, die ein strategisches Zentrum ist. Das heißt, wir müssen wieder zu einem strategischen Zentrum kommen. Das heißt, nicht Einheitlichkeit, nicht eine Position, sondern unterschiedliche Positionen miteinander zu verbinden, in auch gegenseitigem Respekt. Und dieser gegenseitige Respekt, der fehlt gegenwärtig, weil wenn wir das, was wir an Fundus haben in der Partei, an unterschiedlichen Positionen, an unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen, ich glaube, dann können wir wieder zu einer Kraft werden, die dann auch wirklich zählt und wirksam ist. Und ich glaube, die Aufgabe ist, dass die Linke wirklich wieder zu einer wirksamen Linken wird. Pluralismus ist das Stichwort, du hast es gerade genannt und ich glaube, das worunter wir derzeit so ein Stück weit leiden und viele Mitglieder der Partei ist gar nicht unbedingt die Frage, ob wir die richtigen Themen besetzen, sondern auch der Stil in der Partei. Das wird ja oft erklärt mit dem Zusammenschluss von WASG, von PDS und dem ja nebeneinander agieren, dem ja schon fast ja, verkrampft darauf achten, dass auch alles nebeneinander Platz hat, äh, was aus WHSG und PDS kam. Vor kurzem ähm, wurde äh, mir mal gesagt, uns fehlt so ein Stück weit der Spirit der PDS und es war wirklich kein PDS-Mitglied, kein früheres, äh, das dieses Wort im Munde geführt hat. Ähm, meine Frage, die ihr ja schon lange in der Partei seid, Dagmar äh Heinz, warum ist das nicht gelungen, äh, dieses Nebeneinander, oder scheinbar nicht gelungen, dieses Nebeneinander äh, zu integrieren, das Nebeneinander zusammenzuführen und wie kann das gelingen? Ist es nur, in Anführungsstrichen, das Machtzentrum oder an welchen Stellen brauchen wir vielleicht auch noch mal andere integrative Prozesse in der Partei? Ich glaube, glaub, es war ein großer Fehler dass wir den angefangenen strategischen Prozess, der ja in Kassel äh, gemacht werden sollte, dass wir den nicht weitergeführt haben. Äh, diese Zusammenkunft in Kassel, da, wo wirklich viele da waren und äh, wo es äh, sehr deutlich wurde, welches Bedürfnis äh, darin besteht, über die Partei zu reden, über unsere Zielsetzungen, wie werden wir wirksam und dergleichen mehr, das kam dort zum Ausdruck. Das war sozusagen ein Aufschrei. Und das hätte aus meiner Sicht umgesetzt werden müssen in einen strategischen Diskussionsprozess. Dass wir über die Strategie der Partei reden, und zwar solidarisch miteinander reden. Die Möglichkeit gab es ja früher, die muss es auch heute wieder geben. Und ich glaube, das war ein Grundfehler, dass wir das nicht gemacht haben. Und, dann, und, da, und zu diesem Prozess müssen wir wieder zurückfinden. Und da finde ich es auch äh, der Punkt der Stiftung. Die Stiftung hat sehr viele Ressourcen über Analysen, über äh, Erfahrungen auch aus dem Ausland. Wir haben sehr viele Auslandsbüros als Stiftung. Wir kennen uns in Europa, wir kennen uns in weiteren Bereichen aus. Wir wissen, wo Schwächen und Stärken äh, äh, anderer linker Parteien sind, sei es in Europa oder sei es anderswo. Davon können wir lernen, das kann eingebracht werden. Und die Stiftung kann dafür einen Raum bieten. Und ich will da auch ganz offen sagen, das bieten wir auch an, gerade auch für diese Diskussion, wie soll es mit der Partei weitergehen, weil da können wir die Erfahrungen, die wir haben, nutzen und das können wir einbringen. Und diesen Prozess strategischer Ausrichtung systematisch voranzubringen, glaube das ist eine zentrale Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn wir über ein strategisches Führungszentrum reden, dann geht es hier nicht in erster Linie um Personen, um die Parteispitze, die Fraktionsspitze oder wie auch immer, es geht um die Art und Weise, wie eine Partei geführt wird. Und das heißt zum Beispiel, den politischen Diskurs äh, zu führen, unterschiedliche Auffassungen zum Beispiel sozusagen gegeneinander zu setzen, abzuwägen, aber vor allen Dingen auch zu, ähm, deutlich zu machen, wo liegt eigentlich das Gemeinsame in einer Partei, welche Aufgaben muss sie, muss sie wahrnehmen, wie muss sie tatsächlich wirken in der Gesellschaft, äh, welche Funktionen wird sie haben, äh, auch darüber äh, wird zu reden sein. Und ich glaube, dass... Wenn man ein solches Verständnis hat, da geht es um politische Kultur natürlich auch. Wenn man ein solches Verständnis hat, dann ist alles, was Strömungsarithmetik ist, Hufeisenstrategie oder wie auch immer, ist dann genau fehl am Platz, schadet letzten Endes dann nur, schadet dann dem, sozusagen das Gemeinsame nach vorn zu bringen. Die Strömungen sind wichtig in dieser Partei. Sie haben diese Partei auch weitgehend nach vorn gebracht. Aber eine Führung darf von solcher Strömungsarithmetik nicht betroffen sein, weil genau dort dann das Trennende äh, beginnt. Und Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren festgestellt haben. Das, ist, das kannten wir bei der PDS tatsächlich so nicht. Hier ging es tatsächlich darum, es ging um Vertrauen, es ging um Glaubwürdigkeit, es ging tatsächlich darum, gemeinsam diese Partei nach vorn zu bringen. Das haben wir lange Zeit geschafft. Das ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Und ja, auch die Fraktion ist am Ende Teil des Problems. Wenn es um darum geht, es darf kein weiter so gehen, das, dann betrifft das auch die Fraktion. Die Fraktion hat, wie die Stiftung im Übrigen auch, wichtiges Potenzial. Nämlich tatsächlich die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit äh, zu wirken, an konkreten, aktuellen Fragestellungen, Positionen, linke Positionen äh, deutlich zu machen. Macht sie das tatsächlich ausreichend? Ich meine nicht. Die Fraktion muss eine ganz andere Rolle spielen, auch in der Fraktion müssen die Weichen anders gestellt werden. Stichwort Markenkern, das fiel heute schon mal. Mario, der Markenkern soll ja immer das Verbindende sein. Die 18 Prozent der kanter studie wurden hier heute auch schon mal benannt. Es gab Parteivorsitzende, die haben sich 18 Prozent auf ihre Fußsohlen Eingravieren nicht Fußsohlen, ihre Schuhsohlen, Entschuldigung, nicht gleich übertreiben, auf ihre Schuhsohlen äh, eingravieren lassen. Es waren allerdings keine Parteivorsitzenden der Linken und danach gab es dann auch eine krachende Niederlage für die gleiche Partei, also sollte man davon absehen. Der Markenkern kann ja etwas Verbindendes sein. Wir haben äh, den Markenkern immer ähm, so definiert äh, oder er wurde so definiert, dass die Linke eine moderne, sozialistische Gerechtigkeitspartei äh, ist. Also sprich, sie ist eine moderne Partei der sozialen Gerechtigkeit, sie ist eine Friedenspartei, aktuell großes Thema, und sie ist eine sozialistische Partei, was jetzt erst einmal eine sehr allgemeine Formulierung ist. Gleichzeitig äh, leben wir jetzt aktuell noch mal in einer Zeit der sich äh, zuspitzenden Krisen, nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, das Thema der Inflation hatte ja im letzten Jahr schon begonnen. Aktuell sind wir bei fast 8 Prozent Inflation. Viele Menschen, viele ähm, der Menschen, die am 2.6. beim Deutschlandtrend befragt wurden, haben angegeben, dass sie sich sehr stark einschränken müssen äh, und das auch für die Zukunft erwarten. Und ich denke, euch geht es genauso wie mir. Ich werde immer wieder gefragt, das liegt doch alles auf der Straße was euren Markenkern ausmacht. Also wo seid ihr denn? Was heißt das denn, ihr habt diesen Markenkern für äh, die Menschen, die aktuell von diesen Krisenauswirkungen betroffen sind? Was tut ihr denn? Was heißt das für die Linke, Mario? Wenn man einen Markenkern hat und die richtigen Themen eigentlich auch, das bestreitet auch kaum jemand, dann muss man sie aber auch in einer geschlossenen Weise mit bei, aller Pluralismus, bei allem Pluralismus vertreten. Und die Partei ist in wesentlichen Punkten ähm, dissonant in diesen Fragen. Das ist auch gar nicht verwunderlich, weil in ganz vielen gesellschaftlichen äh, Kernfragen ist die gesamte Gesellschaft sozusagen mit neuen Konfliktlinien äh, konfrontiert, die dann durch alle Parteien ganz unterschiedliche neue Konfliktlinien auch produzieren. Das betrifft auch die Linke. Aber wir waren in allen zentralen Fragen der letzten Jahre eigentlich sowohl im Elektorat als auch dann in der Außendarstellung total zerrissen. Das ähm, fing natürlich schon an bei der Frage der Geflüchteten, damals als die AfD aufgekommen ist, äh, hat sich über die Corona-Politik hinweggezogen, ist immer noch bei der sozial-ökologischen Frage oder bei der Ökologiefrage so und es wird demnächst dann wieder, wenn nächstes Jahr ähm, dann ähm, der Weg zu den Europawahlen ansteht, auch wieder in Europafrage wieder aufkommen, dass wir ganz unterschiedliche Dinge, teilweise wie sich widersprechende Dinge kommunizieren. Und dann gibt es zwar das Potenzial von 80 Prozent, äh, Dagmar hat es erwähnt, und zwar immer noch übrigens bei den Leuten, die Geringverdiener sind, die die geringsten Löhne und Einkommen haben, äh, da haben wir das höchste Potenzial, 24 Prozent sogar, und zwar nicht nur in den urbanen Räumen, wie uns immer vorgeworfen wird, sondern nein, auch in den Kleinstädten äh, ist dieses Potenzial immer noch groß. Und im Potenzial werden viel weniger Gegensätze offenbar jedenfalls nach diesen Studien, die wir gemacht haben, produziert, als wir sie selber teilweise produzieren. Ein Beispiel die sozialökologische Frage. Wenn man äh, fragt, was den Leuten wichtig ist, dann sagen sie selbstverständlich, die Ungleichheit in Deutschland ist eines der wichtigsten Themen, also auch die soziale Frage, die da dran hängt. Und gleich auf Platz zwei kommt die Sorge um die Klimaproblematik. Und am allerbeliebtesten sind Forderungen, die es schaffen, beides zu verbinden, die ganz konkret sagen, Okay, in der Energiefrage beispielsweise, die Preise schießen nach oben, ähm, wie machen wir das? Zum Beispiel mit einem Tarif, der äh, für Geringverbraucher äh, kostenfrei oder sehr günstig ist und für Vielverbraucher dann progressiv schnell ansteigt. 95% Zustimmung bei Geringverdienern, bei allen anderen auch super hohe Zustimmungswerte, die im linken Potenzial sich bewegen. Also wenn wir es schaffen, konkrete Forderungen zu formulieren, die unsere Themen verbinden und dann uns auch selber nicht äh, auseinanderlegen, äh, dann wäre da wesentlich mehr Potenzial zu heben. Denn es ist doch völlig klar, dass die Entwicklung, so wie die Ampel äh, äh, das jetzt eingeschlagen hat, zu sozialen Verwerfungen führen wird. Es wird massiv Geld investiert jetzt in die Aufrüstung. Ähm, es muss massiv Geld investiert werden in die ökologische Modernisierung. Beides kann zu sozialen Verwerfungen führen, wenn man da nicht einen sozialen Ausgleich führt oder eben gleich so die Sachen anlegt, dass sie sozial und ökologisch sind. Ähm, und es ist Unhintergehbar, dass wir wirklich auf, auf dem ökologischen Feld als einer der größten Herausforderungen äh, dieses Jahrhunderts sagen, selber ähm, da glaubhaft werden und nicht in dissonanten Positionen ein super Programm hinlegen, sagen, wo uns selbst ähm, Umweltverbände ähm, bestätigen, wir haben ein sehr gutes ökologisches Programm und dann am nächsten Tag wird gesagt, wir sollen nicht den Grünen nachläufen aus unserer eigenen Partei und äh, das wäre nicht so wichtig. Also da konterkarieren wir uns manchmal selbst, obwohl wir eigentlich die Möglichkeiten hätten, solche verbindenden Potenziale zu bauen. Und da kommt es, was Dagmar und auch Heinz gesagt haben, das strategische Zentrum wieder ins Spiel. Denn da geht es nicht nur darum, eine Pluralität herzustellen, um äh, gut miteinander umzugehen, sondern auch Korridore festzulegen, in denen solche Widersprüche und Differenzen ausgetragen werden können. Aber es sind eben Korridore. Das heißt, da geht auch nicht alles. Und was darüber hinaus ist, muss auch deutlich klargestellt werden, immer wieder, nee, das verlässt dann unseren Korridor, denn wir wollen die Dinge ja verbinden. Äh, und da drin haben wir zwar Differenzen, aber das muss ein strategisches Zentrum aus äh, Parteiführung und eben äh, Fraktionsführung dann auch leisten. Da hat dann äh, Dagmar schon gesagt, da braucht man eine Neuaufstellung auf allen Seiten, das ist völlig klar, klar. Und es muss den tragenden Gruppen in der Partei klar sein, dass sie es nicht alleine hinkommen. Wenn man genau hinschaut, kann man ja sagen, die, die Linke sind drei Parteien in einer. Wir haben äh, ein linkssozialdemokratisches Projekt, vor allem im Westen, mit der alten WASG auch, die ja auch für äh, die Verankerung in Gewerkschaften und älteren Generationen total wichtig ist. Wir haben einen in sich auch nochmal total differenzierten Reformerflügel, wie immer man es nennen mag, der natürlich stark im Osten ist, aber nicht nur. Und wir haben die Bewegungslinke als neueren Teil sozusagen, der vor allem die jungen Leute, die in den letzten Jahren ja vielfach eingetreten sind, in zu großen Zahlen äh, bindet. Und alle drei aber, das müssten Sie sich mal deutlich vor Augen führen, sind jeweils zu klein natürlich, um die Linke über 5% zu heben. Und alle drei haben aber einen wichtigen Teil, den sie beitragen könnten, damit wir genau über diese 5% kommen und zu einer wirklich pluralen Linken äh, werden. Das muss man aber realisieren und in allen drei Strömungen oder Teilprojekten von Parteien gibt es jeweils einen pragmatischen Anteil von Leuten sozusagen. Man wird nicht alle in so ein strategisches Zentrum reinbinden, muss man aber gar nicht. Wenn man genau diese pragmatischen Teile zusammen bekäme, dann hätte man so ein neues Zentrum sozusagen, was äh, ein bisschen mehr Linie in die Debatte ohne dass man sozusagen eine Totenstille dann hat, sondern schon noch einen Pluralismus sozusagen, aber eben nicht einer Kakophonie sozusagen unterschiedlicher Positionen, die sie wechselseitig aufheben. Alle drei ähm, sind für sich genommen zu klein, um äh, sich über die 5%-Hürde zu hieven, beziehungsweise ähm, sind zu klein, um eine gewisse Stärke und eine, ähm, ja, eine Kraft zu entwickeln. Ähm, erkennen aus deiner Sicht diese drei Teile ihre eher ja, ja, Schwäche als ähm, einzelnen Teile der Partei und ähm, ich sag mal, wie viel Neuaufstellung braucht es, um von dieser ja, Separierung wegzukommen zu dem Modell, das du jetzt gerade beschrieben hast äh, von Partei? Also man hätte ja hoffen können, dass äh, nach auch anderen Niederlagen jetzt diese Niederlage bei der Bundestagswahl sozusagen ein... Ein Schock auslöst, der bei allen so ein bisschen Klarheit auch eintreten lässt. War auch für einen kurzen Moment, hatte man den Eindruck, ne, dass Leute ins Nachdenken kommen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob das gelungen ist, sondern im Moment erleben wir doch eher, dass es eine neue Aufstellung für einen Richtungsstreit gibt, ähm, tatsächlich sich kaum noch vermeiden lässt. Ähm, vielerlei Erklärungen, ihr habt es schon gesagt, Aufrufe, noch und nöcher. Äh, es werden sicherlich noch ein paar dazukommen. Und äh, vor allem... Was vielleicht aber auch nicht schlecht ist, ähm, zwei Kandidaturen, wenn man jetzt ähm, sagen, versucht, sie, jeder tritt natürlich für sich an, aber man, man kann schon sagen, ähm, dass das Lager rund um Wagenknecht und Bartsch sozusagen mit einer kompletten Kandidatur für zwei Parteivorsitzende und Geschäftsführung antritt und die anderen auch. Damit ist sozusagen zumindest auf einer personellen Ebene markiert, hier geht es um eine Richtungsentscheidung. Okay, das äh, verleiht dann vielleicht auch eine gewisse Klarheit, aber danach müssen auch sozusagen die Konsequenzen gezogen werden, und um zu sagen, gut, jetzt ist das auf personeller Ebene entschieden und jetzt raufen wir uns inhaltlich zusammen, sodass eben jeder dieser drei Teile ihren Beitrag einbringen kann, ohne sozusagen als Verlierer dazustehen, sondern wirklich die Potenziale zu nutzen, die da drin stecken. Und das heißt aber dann auch, da äh, daran festzuhalten und gemeinsam äh, das nach vorne zu bringen und nicht wieder auszuscheren und zu sagen, naja, jetzt haben wir verloren oder äh, wir sehen das ganz anders. und, so, und dann, dann machen wir einfach so weiter wie vorher, Dagmar hat es gesagt. Ne? Das ja. bringt es nicht. Also wer, wer immer jetzt unterlegen sein wird, muss dann sozusagen gemeinsam da auf die Linie weiter vorne bringen. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Weil wenn wir alternative tun haben, was ein ganz normaler demokratischer Prozess darstellt, dann darf man sich nicht für eine Richtung entscheiden. Deswegen bin ich mit der, mit der Formulierung Richtungsentscheidung etwas vorsichtig, weil ich denke, immer noch beides zusammen. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist entscheidend, auch für die Wahl, auch was die Parteiführung angeht, ob die neue Parteiführung in der Lage ist, dies wieder zusammenzuführen. Ob sie sozusagen das Potenzial haben, die Fähigkeiten haben, das zusammenzuführen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch für die Delegierten des Parteitags, dass sie sich überlegen, bei der Wahl, wer dazu am besten in der Lage ist, das wieder zusammenzuführen, was gegenwärtig gegeneinander läuft. Das ist doch der Punkt. Natürlich gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Und Deswegen würde ich ganz gerne noch mal den, das Thema Korridor aufgreifen. Wir brauchen Räume, um verschiedene Diskussionen zu führen. Aber Korridor bedeutet auch, dass wir sozusagen einen gemeinsamen Raum haben. Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, und deswegen verstehe ich zum Teil bestimmte Gegensätze nicht, dass der gemeinsame Punkt ist, dass wir Soziales und Ökologisches zusammendenken und dessen eine Perspektive haben, die weit über das hinausgeht, was wir gegenwärtig als Gesellschaftssystem haben. Ich glaube, dass sich die Linke in der Tat als eine Partei äh, profilieren muss, die diesen Syst sozialökologischen Systemwechsel voranbringt und da sehe ich keinen Gegensatz zu denjenigen, die sozusagen stärker noch auf diejenigen ähm, abzielen, denen es wirklich dreckig geht in dieser Gesellschaft. Das sehe ich keinen Gegensatz. Und Mario, du hast ja selber auch die Untersuchung zitiert. Gerade bei denjenigen die am meisten leiden unter den gesellschaftlichen Verhältnissen, bei den Prekärbeschäftigten, bei denjenigen, die wenig haben, die wenig verdienen, ist das Thema soziales und ökologisches zentral. Also soziales und auch ökologisch wird zusammengedacht. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns auch stärker an die gewerkschaftliche Diskussion dabei äh, anknüpfen. Die haben ja dort die internationale Gewerkschaftsbewegung hat ja dafür den Ausdruck, dass äh, der der Just Transition, also des gerechten Übergangs dafür gefunden. Das heißt, es wird auch dort zusammen gedacht, hier sind Prozesse im Gange, wo die Linke sich einbringen muss, wo sie politisch auch orientieren muss. Und das haben wir zu wenig getan. Also das wäre für mich ein weiteres Feld, dass stärker auch der Bezug zur Arbeit, zu diesen Entwicklungen hier mit einbezogen wird. Aber nochmal zurückzukommen, also mir ist entscheidend, was die Parteiführung, was die neue Parteiführung angeht, dass sie in der Lage sein muss, diese verschiedenen Schwerpunkte, die verschiedenen Richtungen oder die verschiedenen Positionen auch wieder zusammenzubringen, so dass die Linke als eine wirkliche Kraft erscheint, die unterschiedliche Positionen zulässt, sie auch diskutiert, aber die doch eine klare, die doch ein klares Profil aufweist. Also die Forderung nach sozialökologischen Systemen. Wechsel hat ein hohes Potenzial, ein hohes Potenzial mitzumachen, zum Beispiel mitzugestalten, weil wir stehen ja in dieser Diskussion eigentlich relativ am Anfang. Es hat ein hohes Potenzial an Zukunftsfähigkeit. Das ist etwas, was der Linken in den letzten Jahren verloren gegangen ist, zukunftsfähig, auf, also zukunftsfähig zu antworten auf aktuelle Fragen. Und es ist ein hohes internationales Potenzial. Was passiert denn global, was passiert denn in der Welt mit mit dem Klimawandel zum Beispiel. Wie sieht denn, welche Folgen hat denn der Klimawandel zum Beispiel in der Welt? Das zu erfassen, das wahrzunehmen und, da, und gemeinsam zu überlegen, wie man zu Antworten, wie man zu Antworten kommt, das kann Lust auch auf linke Politik machen. All das, was uns verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Insofern kann man nur auffordern, genau daran mitzuwirken und Raum zu schaffen für eine solche Diskussion. Ja, meine Frage wäre an dich nochmal, Dagmar. Ähm, wir haben jetzt gerade von Niederlagen gesprochen. Es ist ja nicht die erste Niederlage, die eine Linke, die hieß noch nicht die Linke damals, das war auch noch ein bisschen eine andere Partei, aber wir haben sie beide erlebt 2002. Ähm, es ist nicht die erste Niederlage, sondern äh, es gab in 2002 bereits eine krachende Niederlage für die damalige PDS, äh, Partei des demokratischen Sozialismus. Ähm, Mario hat gesagt, er hatte das Gefühl, es hat einen Nachdenkensprozess eingesetzt, von dem er jetzt nicht mehr so ganz sicher ist, ob er noch, also ob dieses Bewusstsein, dass sich was ändern muss, noch vorhanden ist. Was kann man denn aus dieser Geschichte damals, aus der Niederlage, bzw. aus der Bearbeitung der Niederlage in 2002 und Folgejahren etwas lernen, was uns heute für den Prozess nützt? Wann ist nur ich sag mal, das Äußere, die äußeren Bedingungen, eben die Einführung von Hartz IV, die uns damals zu einer neuen Stärke gemeinsam mit der WASG verholfen hat, oder gibt es Anknüpfungspunkte, die uns heute, ähm, innerparteiliche Anknüpfungspunkte, die uns heute weiterhelfen könnten? Also es war damals für uns tatsächlich wichtig, uns auf diesem Markenkern wieder zu besinnen. Und natürlich mit Hartz IV war der so plastisch, so sehr deutlich zu sehen. Aber nicht nur am Thema soziale Gerechtigkeit, sondern vor allen Dingen an der Art und Weise, wie wir mit Betroffenen äh, umgegangen sind, wie wir Angebote gemacht haben, zum Beispiel in unseren Büros, Hartz-IV-Bescheide zu lesen, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, äh, 16 Seiten äh, Antrag mit x Anlagen, die dabei waren und keine unabhängige Beratung. So, da haben wir unsere Büros geöffnet. Wir haben gesagt, kommen Sie, wir lesen, wir helfen Ihnen, wir lesen, wir unterstützen äh, Sie dabei. Das war ganz wichtig. Wir waren die Ansprechpartner für die Leute damals. Wir waren gleichermaßen auch wieder Ansprechpartner für Widerstand. Etwas, was wir in den 90er Jahren geübt haben: Widerstand gegen Treuhandentscheidungen zum Beispiel. Da war die Linke voll dabei. Wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben mobilisiert, wir haben aufgeklärt und so weiter und so weiter. All das gehörte zu dieser Linken. Wir waren Kümmererpartei, im besten Sinne äh, des Wortes. Und es war uns nicht zu schade, wir haben nicht darauf hingewiesen, dass wir eigentlich sozusagen als Landtagsabgeordnete gar nicht zuständig dafür waren. Dafür ist der Bund zuständig, wir kümmern uns darum nicht. Nein, wir haben das angenommen, wir haben diese Themen angenommen. Und was besonders wichtig war, dass wir tatsächlich die Kommunalpolitik wieder gestärkt haben. Nun bin ich selber Kommunalpolitikerin mit Leib und Seele und das schon seit über 20 Jahren. Das ist so wichtig, dass diese Partei ein Gesicht vor Ort hat, Themen vor Ort hat. Wenn wir über Energiewende reden, reden wir auch über kommunalpolitische Arbeit an dieser Stelle. Zum Beispiel Stärkung der Stadtwerke, zum Beispiel darüber Solarenergie auch in die Kommune äh, zu bringen und die Stadtwerke zum Beispiel entsprechend äh, zu befähigen. Wenn wir über Wohnungspolitik reden, über Mietendeckel reden, dann reden wir auch über Wohnungsgesellschaften äh, vor Ort und über das, was wir in den Aufsichtsräten dort machen, um zu verhindern, dass die Mieten weiter steigen, sondern dass es auch vor Ort sozial bezahlbare, verträgliche Mieten gibt zum Beispiel. Das haben wir damals gemacht, ganz deutlich diesen kommunalpolitischen äh, Aspekt äh, gestärkt. 2003 hatten wir dann Wahlen, es war in Brandenburg, also in meinem Bundesland, da ging es dann wieder aufwärts äh, mit der PDS damals. Das heißt, wir müssen uns wieder auf unsere Wurzeln äh, besinnen. Und das ist zum Beispiel die Kommunalpolitik. Ein Feld, was lange vernachlässigt worden ist, auch durch die Linke. Da müssen wir wieder hin. Als Stiftung haben wir inzwischen kommunalpolitische Bildungsarbeit aufgebaut. Wir haben ein Netzwerk äh, aufgebaut, um dort zu unterstützen. Aber das ist originär auch Aufgabe der Partei. Da müssen wir wieder hinkommen. Ich frage jetzt mal Fanny, ob es Fragen im Chat gibt. Fanny nickt. Ähm, wir haben vereinbart, Fanny liest ähm, Fragen vor, um den Podiumsgästen die, Beantwo äh, die, die Beantwortung zu ermöglichen. Angemacht jetzt. Yep. Genau, ähm, es gibt mehrere Fragen. Ähm, ich glaube, ein paar wurden aber schon beantwortet. Ich gehe mal auf zwei ein. Das Thema Kommunalpolitik ähm, wird angesprochen. Da lese ich mal die Frage vor. Kommunal Kommunalpolitik wird seit Jahren in der Linken nicht ordentlich eingebunden. Vielfach werden Menschen, die sich hier engagieren, verlacht, von wegen man sei nicht revolutionär genug und so weiter. Dahinter steckt oft auch ein Nichtwissen gegenüber der parlamentarischen Republik. Wie muss die Linke zur Republik und ihrer Demokratie eigentlich stehen? Dann ähm, geht es noch mal so ein bisschen um äh, Macht und was ihr dazu sagt. Da würde ich die Frage auch vorlesen. Die Linke war zuletzt eine Partei, wo wenige mit viel Macht starke hegemonale Räume etablieren konnten. Das macht Demokratie nach innen kaputt und damit auch den offenen Meinungsstreit. Deswegen muss man über Macht und Kontrolle sprechen. Was sagt ihr dazu? Und darüber hinaus gab es noch viele äh, Kommentare und Diskussionen, aber äh, die lasse ich mal im Chat. Also ich fange mal mit der Machtfrage bei Dagmar an. <lacht> ich wollte jetzt gerade, weil ich ja, äh, ja eigentlich was klar, zur das wäre, jetzt der Klassiker, wäre das eigentlich der Anschluss äh, äh, an, an die Äußerungen, die ich schon aus hatte? Aus den Rollenbildern rausfallen, dass die Machtfrage die okay. Männer beantworten okay. ähm, <lacht> <lacht> oder wir lassen jetzt zuerst... Die Frau, die macht Frage als erstes beantworten. Also macht es ja nur per se nichts äh, Schlimmes. Äh, macht es aber und das, das war das, was ich eigentlich gemeint hatte. Wenn wir über strategisches Führungszentrum sprechen, geht es nicht nur um Personen, sondern es geht um die Art und Weise, wie Führung wahrgenommen wird, wie sie tatsächlich sozusagen eingreift in äh, Diskussionen innerhalb äh, der Partei, wie sie sie selber tatsächlich auch äh, sozusagen auch lenkt wie sie auch äh, sozusagen dazu beiträgt, dass es tatsächlich auch gemeinsame Positionen am Ende gibt, die dann auch nach außen getragen äh, werden. Das gehört alles für mich zur Führung und das ist natürlich hat etwas mit Macht zu tun. Kontrolle muss ausgeübt werden, natürlich, völlig klar. Aber Kontrolle kann man ausüben, indem man sozusagen Rechenschaft fordert und dann nicht mehr bereit ist zu diskutieren oder indem man zum Beispiel, weiß ich, droht, indem man ähm, sozusagen ja, Misstrauen ähm, äh, äußert oder ähm, sozusagen Schubläden aufmacht, in die gesteckt wird oder so. Nein, ich glaube, Kontrolle heißt dann am Ende auch, tatsächlich gemeinsam in diesen Diskurs äh, zu treten. Aber wenn ich jetzt zur Kommunalpolitik gleich noch, weil da war ich, okay, dann. Es würde, würde Heinz ja. und Mario erstmal bitten zur Machtfrage. Ja, ich sehe das nicht so, dass äh, es tatsächlich diese, diese Macht überhaupt gibt, sondern es ist oft äh, äh, eine vorgespielte Geschichte. Was wir haben, ist, dass einige in der Partei einen sozusagen äh, einen besonderen Zugang zu Medien haben und von Medien auch besonders hofiert werden. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Äh, und nicht unbedingt, dass hier Machtfragen eine große Rolle spielen. Weil wer verfügt denn eigentlich schon über diese Macht? Das sehe ich in der Partei nicht. Ich sehe das Problem dass tatsächlich die Personalisierung das Problem darstellt, dass sehr viel personalisiert wird, und dass dann eine vermeintliche Machtstellung daraus kommt. Ich kenne die Auseinandersetzung, da geht es dann auch. Das fängt ja zum Teil schon ganz unten an. Das fängt schon beim, äh, auf der Kreisebene an, in dem gesagt wird, wer wird jetzt Vorsitzender. Und das wird mit Macht verwechselt, als ob das wirklich groß wäre. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir in einen demokratischen Diskussionsprozess kommen müssen. Das ist die beste Kontrolle überhaupt. Und äh, äh, dass wir weg müssen von dieser Personalisierung und diesem Gegeneinander, was sich dann an Personen festmacht. Das halte ich für den entscheidenden Punkt. Mario? Ja, also die gute Nachricht wäre ja erstmal, dass es programmatisch total viele Überschneidungen in der Partei gibt. Ähm, die ganze Sache mit irgendwie müssen wir klassenpolitisch äh, da besser rangehen. Es ist dieser Anspruch, die Soziale und Ökologische zu, miteinander zu verbinden, die Eigentumsfrage zu äh, stellen dass die Linke als Teil einer konkreten Reformpolitikkoalition wirken muss und so weiter, auch mit Macht natürlich, bei Landesregierungen unstrittig, bei Bundesregierungen haben wir natürlich mehr Differenzen und so weiter und so fort. Ähm, das wird ja sogar in dem äh, Aufruf zur populären Linken äh, deutlich, den ich zwar nicht teile, aber wo zu Recht auf die Gemeinsamkeiten eben hingewiesen wird. Das Problem jenseits der Programmatik ist doch aber, die Inhalte stehen eben gar nicht für sich, sondern sie sind in Parteien immer auch ähm, im Kampf um Macht mit dem Kampf um Machtpositionen verbunden ist, doch klar. Und dann werden kleine und größere Differenzen ähm, notwendigerweise auch betont in diesen Auseinandersetzungen. Zum Problem wird es erst, wenn mehr Kraft auf die Differenzen als auf die Produktion des Gemeinsamen gelegt wird dann schlägt nämlich genau die von Heinz genannte mediale Dynamik zu, die eben solche Differenzen dann zu mächtigen Gegensätzen werden lässt, in denen dann Einzelne sich gegen die Partei profilieren können und dann die Zentrifugalkräfte in der Partei sozusagen so richtig auseinandertreiben, vor allem wenn das mit den Wahlergebnissen oder Umfragen gerade nicht so gut aussieht. Nicht zuletzt für diese Kultur der permanenten negativen Kritik auch, bis hinein in die Basis des Schlechtredens aus der Partei selbst heraus zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Sympathisanten werden verunsichert und abgestoßen, die Mitglieder demotiviert und frustriert. Das arbeitet den Gegnern einer in den Parlamenten verankerten linken und sozialistischen Partei ungemein zu. Und das haben wir gerade. Und gegenwärtig gibt es einige, die im Moment gekommen sehen, die Linke endgültig abzuservieren, zu zerstören, wenn man so will. Und das sollte die Partei begreifen und einen neuen inneren Konsens suchen, auch wenn er nicht alle mitnehmen kann, aber dafür haben wir eine stabile Basis. Wir haben diese äh, Gruppen, die ich vorhin genannt habe, drei Parteiprojekte in einem, die wir alle gemeinsam brauchen, um über, wieder über 5% plus und vielleicht später dann auch wieder mehr zu werden, weil zum schon gesagt worden, die Ampel bemüht sich eigentlich, uns im Raum links der äh, Regierung zu überlassen, wenn wir ihn denn ausfüllen könnten. Dagmar, die Frage zur Kommunalpolitik ist dein Metier. Vielleicht noch mal ein Zitat aus einer Runde, die wir gemeinsam hatten äh, mit der Partei, äh, der gesagt wurde, ohne Kommunalpolitik ist die P Partei eine Frau ohne Unterleib. Ich fand das ein sehr schönes Bild, was ja hier wieder durch die Frage auch noch mal deutlich wurde. Ja, das ist da gesagt worden. Aber es wird nicht wirklich gelebt. Und das ist so ein Stück weit äh, das Problem. Es gibt die vielen Tausenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auf den unterschiedlichsten Ebenen bis in die kleinen Ortsteile hinein, die sich unheimlich bemühen, die ganz viele Ideen dort reinstecken, viel Zeit äh, verbrauchen tatsächlich auch dafür, die Ideen haben und die ein Stück weit tatsächlich das Gesicht, das linke Gesicht äh, vor Ort sind. Und Anerkennung für diese Arbeit, findet es in der Linken so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Und ich finde, das ist und das ist Ehrenamt, ich finde, da gehört auch dazu, dass ab und zu mal wenigstens Lob gesagt wird, wenigstens mal wahrgenommen wird, was dort passiert. Bis hin zu dem, was aber auch an Anregung für linke Politik auch aus der kommunalpolitischen Ebene äh, kommen kann. Wie gesagt, es sind so Sonntagsreden, die dann immer stattfinden. Wir haben über Jahre haben wir regelmäßig einmal im Jahr so ein Treffen mit Kommunalpolitikerinnen, mit Bürgermeisterinnen, mit ähm, Landrätinnen, von denen wir leider nicht mehr allzu viele äh, haben. Und da wird, immer, ja, da wird immer gesagt, ganz toll, was ihr dort macht. Aber das zu spüren, dass es wahrgenommen wird, dass es ankommt, dass man es achtet und dass man es auch nutzt für Parteiarbeit, das spüren wir viel, viel äh, zu wenig. Und deswegen, glaube ich, muss an der Stelle tatsächlich mehr passieren, weil das ist auch so ein Stück weit, also Kommunalpolitik ist auch sowas wie Wege der Demokratie, ist auch die Möglichkeit, Demokratie auszuüben und ist auch die Form, in der wir mit vielen anderen gemeinsam arbeiten. Wir haben doch ganz viele Fraktionen inzwischen auf den, auf den äh, Ebenen der, in der Kommunalpolitik. Da ist, manchmal ist da gar keiner mehr Mitglied der Linken, ähm, sind Mitglieder von Bürgerinitiativen, sind Mitglieder aus äh, Umweltverbänden und so weiter, die sich bei uns gefunden haben, die gesagt haben, okay, euer Wahlprogramm finde ich toll, da mache ich mit. Da bin ich kommunal, in der Kommunalpolitik. Aber Partei, äh, nee, habe ich eher keine Lust äh, drauf. Das heißt, wir arbeiten mit anderen zusammen. Das hatten wir in den 90er Jahren auf Bundesebene auch. Das nannte sich das bunte Listen. Offene Listen. Weil wir genau das eigentlich wollten. Und zwar nicht nur die Namen Stefan Heim. Gerhard Zwährens und viele andere auch, sondern wir wollten dieses, diese Sozialisation, diese Biografie, diesen Hintergrund, die Leute mitgebracht haben in linke Politik. Das wollten wir damals. Wir wollten sie nicht nutzen für linke Politik, sondern wir wollten das, was sie mitgebracht haben, auch an Diskurs, zum Teil auch an politischer Kultur. Auch das war eine andere, wenn jemand aus, der, aus dem Kulturbereich zum Beispiel kam, hatte den ganz anderen sozusagen, ja, der hatte eine ganz andere Art zu, zu diskutieren zum Beispiel. Das mussten wir auch erstmal mal äh, lernen und äh, wahrnehmen. Und das fehlt mir ein Stück weit. Das, das haben wir aber in der Kommunalpolitik, weil ansonsten würden wir an vielen Stellen gar keine Fraktionen mehr zu, zu, zu, zusammenkriegen. Und ich wünschte mir, dass Kommunalpolitik tatsächlich künftig wieder einen anderen, eine andere Wahrnehmung äh, bekommt, eine andere Wertschätzung auch bekommt und auch eine andere Art der Unterstützung durch die Partei vor Ort. Heinz? Ich glaube, es ist unbestritten, dass Kommunalpolitik sehr wichtig ist und dass sie nicht die Anerkennung hat, die sie eigentlich verdient. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Frage der Kommunalpolitik eng verknüpft ist mit der Frage der, äh, unserer Organisationsstärke auf der Ebene. Und das, glaube ich, ist ein Schwachpunkt, den wir als Partei gegenwärtig haben, dass unsere Organisation zu schwach ist. Und dass das, was wir vorher allgemein beschrieben haben, dieses Gegeneinander, dass das bereits auch schon auf der kommunalen Ebene stattfindet. Wir haben leider auch die Situation, dass viele Fraktionen sich zerlegen, Austritte dann da sind äh, und äh, dann diese vorher angesprochenen Machtkämpfe stattfinden. Und ich glaube, dass es eine ganz zentrale Aufgabe sein muss, der gesamten Partei, insbesondere auch der neuen Parteiführung und auch des Parteivorstandes, die Organisation dieser Partei wieder zu stärken, und zwar gerade auf den sogenannten unteren Ebenen. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann kommen wir nicht raus. Wir werden nicht nur Politik sozusagen oben machen können, sondern wir müssen sie unten machen. Wir müssen unten sichtbar sein. Wenn wir vorher davon gesprochen haben, das war ja die Eingangsfrage auch, wir haben eigentlich ein großes Potenzial, die 18% Prozent und so weiter. Und warum schöpfen wir sie nicht aus? Weil wir auch sozusagen auf der Ebene, dort wo die Menschen arbeiten, wo sie leben, auf der kommunalen Ebene, auf der betrieblichen Ebene, nicht sichtbar sind, weil wir da auch als Organisation zu schwach sind. Und ich glaube, dass es eine ganz zentrale Aufgabe ist, diese Organisation wieder zu stärken und damit die Linke auf diesen wirklichen Ebenen äh, auch wieder sichtbar zu machen. Darf ich da nur einen? Doch, einen ein. Satz muss ich jetzt sagen, weil nicht sichtbar. Und wir sind mitten im Bürgermeisterwahlkampf ja. äh, in Bernau, einer Stadt mit einem ausgeglichenen Haushalt, mit über 40.000 Einwohnern, Einwohnern, einer starken linken äh, Fraktion und einem linken Bürgermeister dazu. Und in Bernau können wir tatsächlich zeigen, was linke Kommunalpolitik auch ausmachen kann, wo Schwerpunkte gesetzt werden können. Eben beim Wohnen, bei Kinder- und Jugendarbeit, im Sportbereich und so weiter und so fort, im Sozialbereich. All das können wir dort machen. Und äh, drückt die Daumen, äh, das war so ein bisschen der. Blog jetzt, also drückt die Daumen, dass wir es tatsächlich schaffen, mit André Stahl äh, am 19. Äh, Juni wieder den Bürgermeister in Bernau zu stellen. Und dass wir nicht nur ein Bernau haben, sondern viele Bernaus ja, haben. Ja, genau. Okay, das war jetzt noch die Erweiterung des Werbeblocks. Aber, ja. aber diese Art von Werbeblöcken, die sind ja äh, geradezu ein Muss in so einer Veranstaltung. Heinz, ich würde gerne. Ähm, nochmal an etwas anknüpfen, was du vorhin gesagt hast und das passt eigentlich auch ganz gut herein. Du hast gesagt, ähm, über das System hinausdenken äh, muss man können. Das wollen ja interessanterweise auch viele Menschen, die wir zu unserem Wählerinnenpotenzial zählen oder die dazu gehören, 54 Prozent der Befragten unserer Studie möchten, dass die Linke für mehr Sozialismus eintreten soll und interessanterweise ein größerer Anteil an Frauen und bei den unter 40-Jährigen 71 Prozent. Ihr fordert in eurem Papier ein Sozialismuskonzept, ein Konzept einer solidarischen Gesellschaft, das an den Alltagserfahrungen anknüpft. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wir treten ja eigentlich schon seit den 90er Jahren äh, für Sozialismus ein. Für welchen Sozialismus sind wir denn bisher eingetreten? Äh, wo fehlt es denn dann noch, wenn es irgendwie an der Anknüpfung einer Alltagserfahrung äh, fehlt? Das wo Probl muss das Leck geschlossen werden? Das Problem, glaube ich, besteht darin, dass wir das Wort Sozialismus oft nur als Worthülse benutzen. Wir sind ja völlig klar, das ist auch unser Markenzeichen, die Partei des demokratischen Sozialismus. Wir wollen eine Gesellschaft des demokratischen Sozialismus. Das steht ausdrücklich in unserem Parteiprogramm und ich glaube, das ist auch das, was wir deutlich machen müssen. Aber da kommt genau der Punkt der Anknüpfung. Das heißt, wir müssen das in der täglichen Arbeit deutlich machen, was das bedeutet. Ich mache mach, mach ein Beispiel. Wir haben gegenwärtig betriebliche Auseinandersetzungen um Transformation. Weil völlig klar ist, dass das, was wir gegenwärtig, wie wir gegenwärtig produzieren, dass das grundsätzlich verändert werden muss. Ich glaube, das ist den meisten klar. Es ist völlig klar, dass wir keine Industrie, keine Produktion aufbauen auf der Basis fossiler Energien. Das ist, glaube ich, durchgängig. Das ist auch dort in Bereichen klar, wo man es früher nicht gedacht hätte. So, und dieser Prozess läuft und da müssen wir anknüpfen. Da gibt es betriebliche Auseinandersetzungen um diesen Prozess. Wie kann der organisiert werden? Wie können die verschiedenen Interessen unter einen Hut kommen? Was mache ich denn, wenn ich beispielsweise in der Autoindustrie beschäftigt bin und weiß, dass dieses Auto, was heute produziert wird, morgen so nicht mehr produziert werden kann und auch nicht mehr produziert werden darf? Was mache ich dann? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Wie kann ich diese Transformation voranbringen? Und das bedeutet eben, dass ich konkret mich einlassen muss als Partei auf diese Veränderungsprozesse, die tatsächlich stattfinden und ihnen auch eine Richtung geben muss, um das deutlich zu machen. Das bedeutet beispielsweise, dass wenn wir die Energie weiterhin in der Hand der großen Energiekonzerne lassen, dass dieser Veränderungsprozess nicht stattfinden wird. Das heißt, wir müssen auch in dem Zusammenhang fragen, wie denn die Unternehmenspolitik dabei beeinflusst werden kann, dass die in diese Richtung geht. Das ist die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Und das meine ich auch in Richtung Sozialismus bedeutet, gesellschaftliche Lösungen für dringende Probleme, die wir heute haben, die eine Zukunftsperspektive haben. Und das kann man deutlich machen an dem Beispiel der Transformation. Anderes Beispiel, auch hier anknüpfend, ist ja gerade in Berlin der Fall. Wir haben ein zentrales Problem, dass, man sich, dass viele Menschen sich sozusagen äh, keine Wohnung mehr leisten können. Ich kenne auch von außerhalb von Berlin, dass welche nicht mehr nach Berlin kommen können, weil sie keine Wohnung mehr finden dabei. Und das heißt, man knüpft an an unmittelbare äh, Prozesse und macht aber dann deutlich, dass in den Strukturen, wie bei uns Miete und Wohnung passiert, dass das nicht diese Lösung sein kann, sondern dass es weitergehende Lösung ist. Und deswegen haben wir ja auch eine Mehrheit in, äh, bei dem Volksentscheid gehabt, für, für deutsche Wohnen enteignen. Das, ist, das sind Prozesse, äh, wo wir das deutlich machen können, was wir mit Sozialismus meinen. Ähm, da würde ich gerne mal anknüpfen äh, und Mario fragen. Heinz hat ja gerade ähm, das letzte Beispiel ein Projekt benannt, auf das wir als Stiftung auch zu Recht stolz sind, nämlich das schon jetzt jahrelange Begleiten des Projektes Wem gehört die Stadt, die Unterstützung de der Idee des Mietendeckels und letzten Endes auch dazu beigetragen haben, dass undenkbar was Undiskutierbares inzwischen diskutierbar äh, und vorstellbar geworden ist. Ist das Sozialismus in der Alltagserfahrung ähm, für dich? Und äh, an welchen Punkten, bei welchen Themen ähm, kann an derartige Erfahrungen für uns als Stiftung äh, darüber hinaus angeknüpft werden? Auf welchen, an, in welchen Kämpfen? Naja, bei eigentlich jedem Reformprozess, den man so macht stößt man irgendwann unweigerlich an die Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise und dann fragt man sich, wie macht man eigentlich weiter? Das war doch in der Wohnungsfrage nicht anders. Zehn Jahre Mieten also Mieterorganisierung, die sind sehr weit gekommen, Mieten- Volksentscheid, dann äh, den Mietendeckel und so weiter, und man stellt immer wieder fest, hm, klappt alles nicht. Äh, es wird wieder zurückgeholt, selbst wenn es schon Gesetz ist. Ja, dann kommst du an die, an die Stelle, wo du nicht nur die Frage stellen musst, wer entscheidet eigentlich über solche Sachen, wie sind Leute einbezogen, Stichwort Volksentscheid, sondern auch die Eigentumsfrage stellen. Zwei Dinge, die mit Sozialismus unverbrüchlich verbunden sind. Und an dieser Eigentumsfrage beispielsweise sind wir jetzt gerade beim Wohnen, wir sind es aber auch in anderen Bereichen. Wir sind im, im Bereich Gesundheit und haben wir natürlich ein staatliches Problem mit den DRGs, aber wir haben auch ein Problem damit, dass wenn wir das bisschen anders organisieren würden, ähm, an die Grenzen stoßen, äh, weil viele Krankenhäuser und äh, Altenheime und so weiter privatisiert sind. Und die stützen sich aber genau auf die Bereiche, die besonders lukrativ sind, während die Öffentlichen dann sozusagen alles anbieten und zwar auch das, was gar kein Geld einbringt, sondern eher Geld kostet. Das heißt, du hast schon strukturell eine Unterfinanzierung der Öffentlichen, während die Privaten sich die Rosinen rauspicken. Und das kannst du durchgehen. Im Energiebereich ist es eigentlich genauso. Und äh, im öffentlichen Nahverkehr sozusagen, wenn der... Teile privatisiert werden und ähm, dann sozusagen der äh, öffentliche Nahverkehr aber dafür sorgen muss, dass auch auf dem Land irgendwas ankommt, was schlimm genug ist. Äh, das kostet halt Geld. Du kannst mit der sozialen Infrastruktur insbesondere schlecht Profite erwirtschaften, oder es geht, aber dann immer auf Kosten aller anderen. Das heißt, das sind Bereiche, die in öffentliche Hand gehören, wo die Eigentumsfrage gestellt werden muss. Und bei, das, äh, ist bei der Industrie nicht ganz anders, da ist es noch viel schwieriger, aber... Wenn Heinz zu Recht darauf verweist, dass wir sowas wie Transformationsräte bräuchten, um die Richtung des sozialökologischen Umbaus in der Industrie auch wieder unter Beteiligung aller der Beschäftigten, der Umweltverbände, der Sozialverbände und so weiter ähm, eine Richtung vorzugeben, dann stößt du an die Konzernmacht der Automobilindustrie beispielsweise. Wie machst du das? Milliarden fließen in die Förderung zum Umbau auf E-Autos äh, e und so weiter. Milliarden fließen äh, jetzt in den Nahverkehr, auch an Private. Milliarden sind in die Lufthansa geflossen, als sie äh, in der Krise war. Aber es wird nicht verbunden, etwa mit Eigentumstiteln, die dann wiederum, also des Staates, der diese Fördermittel gibt, die dann wiederum gebunden werden an eine Veränderung des Geschäftsmodells, an eine andere Richtung und an mehr Mitbestimmung von Beschäftigten und allen, die in der jeweiligen Region oder generell davon betroffen sind. Das wären aktuelle, ganz alltagsnahe Probleme, die nur mit einem sozialistischen Herangehen überhaupt lösbar sind. Weil die Herausforderungen sind mittlerweile so groß, dass sie mit Korrekturen innerhalb des Systems halt schwer machbar sind. Und man dann nicht den fernen Sozialismus, der wäre auch schön natürlich, aber zu einem Punkt, wo wir schon im Alltag sozialistische Praktiken brauchen, um überhaupt äh, den Anforderungen nur ein Stückchen gerecht zu werden. Aber da sind wir bei dem, was Dieter Klein unter anderem doppelte Transformation äh, nennt. Nämlich tatsächlich zu sagen, was kann heute unter den heutigen Bedingungen verändert werden, wenn man denn, da sind wir zum Teil auch bei Macht, wenn man Mehrheiten äh, erreichen kann, ob durch einen Volksentscheid, möglicherweise auch parlamentarische Mehrheiten, Regierungsverantwortung äh, zum Beispiel in den Ländern oder selbst auf kommunalpolitischer Ebene. Was kann man also heute schon unter diesen Bedingungen verändern? Und wo muss man deutlich machen, dass dieses System Grenzen hat, die im Profitinteresse liegen, in den Eigentumsfragen liegen und wie müsste sozusagen eine erweiterte Transformation, wie muss eigentlich diese andere Gesellschaft aussehen. Und ich finde, es ist doch ein ganz spannendes Projekt, genau darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich das verändern, was kann man eigentlich tun, was kann man heute tun und wie soll diese Gesellschaft künftig aussehen, Daran mitzuwirken, darauf Lust zu machen. Ich finde, das muss doch die Linke auch machen. Nicht nur sozusagen da zu sitzen, okay, es ist alles ganz schlimm und so weiter, sondern genau zu sagen, Leute, lasst uns mitmachen, lasst uns Leute gewinnen dafür. Nicht die Bewegungen retten die Partei. Also das finde ich sowieso ziemlich abenteuerlich. Nein, sondern wir müssen gucken, wir müssen mit allen ins Gespräch kommen, die bereit sind, auch darüber nachzudenken, wie eine solche Gesellschaft künftig aussehen kann. Das ist die Zukunft und ich finde, deswegen hat die Linke eine Zukunft. Hier meldet sich schon jemand im Publikum. Merken Sie sich bitte Ihre Frage oder Anmerkung. Wir haben ja am Ende und ich denke, wir räumen dann auch genügend Zeit an, noch einen Blog, wo sowohl die Menschen aus dem Chat und auch die Menschen, die hier analog dabei sind, zu Wort kommen. Ich würde gerne diesen Themenfaden noch nochmal weiterspinnen. Ihr schreibt ja in dem Papier, der Markenkern gelingt nur, wenn... Die Positionierung als Partei des sozial-ökologischen Systemwechsel und als Friedenspartei gelingt. Ähm, beim ersten Thema angefangen, Dagmar, du bist jetzt in einem ND-Artikel vor einigen Wochen, glaube ich, mal als die, als du noch im Landtag ähm, ähm, Fraktionsvorsitzende, glaube ich, warst, umweltpolitische Sprecherin, Entschuldigung, ähm, aber als das Gesicht, ähm, ja, der, ähm, der Öko-, der Klimapolitik der Linken äh, beschrieben worden, als die Person, die dieses Thema in Brandenburg massiv vorangetrieben hat. Ähm, und ähm, es wurde beklagt, dass das in Brandenburg nicht mehr stattfindet. Jetzt mal jenseits von Brandenburg äh, werden uns ja Kompetenzwerte äh, bei diesem Thema von ungefähr drei Prozent äh, attestiert. Setzen wir hier möglicherweise, indem wir dieses Thema vorantreiben, aufs falsche Pferd? Nein, wir setzen dann auf ein Thema, was Zukunftsfähigkeit hat, nämlich die Zukunft dieses Planaten, Planeten, die auch die Zukunft dieser Gesellschaft äh, ist. Genau darauf müssen wir setzen. Interessanterweise gibt es schon aus den beginnenden 90er Jahren Papiere bei der PDS damals noch, die sich mit der sozialökologischen Frage beschäftigt haben. Nur was wir nicht geschafft haben, das tatsächlich zu einem Stück ähm, ja, Kern unserer Arbeit auch zu machen. Und dazu gehören dann solche Geschichten, die dann ständig, wir dürfen nicht grüner sein als die Grünen und äh, wir kriegen das Thema sowieso nicht äh, gebonkt, weil das ist ein Thema der Grünen und so weiter, zu sagen, nee, wir müssen genau dieses Thema anpacken. Denn Klimagerechtigkeit. Bei sozial-ökologischer Transformation geht es letzten Endes. Es geht um ein anderes Wirtschaften, es geht um Demokratie, es geht um andere Städteplanung zum Beispiel, es geht um andere Energie, es geht um, anderes Verkehr, um eine Verkehrswende und so weiter. Das alles lässt sich sozusagen unter diesem Thema zusammenfassen und erklären. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen, diese verbindende Gesellschaftspolitik an einem solchen Thema festzumachen und zu erklären. Das ist möglich. Man kann dort vieles sozusagen mit festhalten, bis hin natürlich zu internationalistischer äh, Politik. Ähm, die Frage, was Klimawende tatsächlich für äh, die Welt äh, bedeutet, für die Zukunft der Arten, für, das Arten äh, für die Artenvielfalt und so weiter und so weiter. Alles was dazu, was damit... Und ich fand das so spannend, und wir hatten in Brandenburg tatsächlich eine unheimlich tolle Zusammenarbeit, auch mit den Umweltverbänden, mit anderen Organisationen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und ich bedauere es sehr, dass vor allen Dingen mit Rücksicht auf Regierungsverantwortung dann dieses Thema letztlich auch verloren gegangen ist und nicht mehr diese Wahrnehmung gefunden hat. Und da sage ich, da sind wir wieder bei Macht und Kontrolle. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo Kontrolle auszuüben ist. Kontrolle durch Wählerinnen und Wähler, Kontrolle auch durch die Parteibasis. Was machen eigentlich die, die dort in Regierungsverantwortung sind? Mit welchen Zielen gehen sie in diese Regierung Was machen sie mit den Zielen? Wie setzen sie diese um? Ich finde, das gehört dann auch mit dazu. Und es gehört auch mit dazu, wenn ich feststelle, dass ich das, was ich eigentlich in Regierungsverantwortung machen wollte, dass ich das nicht machen kann dass ich dann auch aus der Regierung rausgehe oder, wie wir es in Brandenburg 2004 tatsächlich gemacht haben, dann gesagt haben nach den Sondierungsgesprächen, Regierung geht mit links so nicht. Wir können unsere Ziele nicht umsetzen und wir haben damals erklärt, dann gehen wir in die Opposition, auch da kann man viel erreichen. Mario, was ist für dich der Kern im Markenkern sozialökologischer Systemwechsel? Drei Prozent, äh, ich habe es gerade gesagt, ähm, ist jetzt... Kompetenzwert ähm, zumindest ausbaufähig. Ähm, wie und womit kommen wir zu anderen Werten? Wie und womit können wir unsere Konzepte besser verkaufen? Sickern wir in die Gesellschaft damit? Zunächst mal wird ja bei den drei Prozent immer Klimapolitik abgefragt. Da müssen wir natürlich besser werden, aber Ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht so sehr um Klimapolitik. Auch die quantitative Studie hat ergeben, dass Klimapolitik allein gar nicht so sehr zieht. Und unser Merkenkern müsste sein wirklich die sozialökologische Frage im engen Sinne. Aus zwei Gründen. Zum einen, die Grünen reden zwar sozialökologisch, aber dann im Konkreten vergessen sie den Teil wieder. Und die SPD holt es auch nicht ein. Man sieht es jetzt bei dem Energiegeld und anderen Kompensationsmaßnahmen, sozusagen, da werden auf einmal die Hartz-IV-Empfänger und die Rentner vergessen. Hoppla, ähm, wie kann sowas passieren, fragt man sich. Ne? Ähm, bei einer Partei wie die SPD, die ja wieder sozialer sein möchte. Aber auch bei der, ähm, bei den Grünen, die äh, dafür gekämpft haben, in im Wahlkampf sozusagen Hartz IV zu überwinden. Ha. Passiert auch nicht viel an der Stelle. Also nur die Linke ist wirklich die Partei, die das Soziale und das Ökologische zu verbinden versucht. Und dann kommt das, was wir eben hatten. Auch nur die Linke versucht es in einer Perspektive, die eben dieses System mit ihr seinen Begrenzungen zumindest in der Perspektive und in kleinen Schritten jetzt schon zu überwinden versucht. Und diese Verbindung hat keiner andere zu bieten. Und ich habe vorhin schon gesagt, die Ampel lässt uns da auch viel Raum wenn wir das vernünftig ausfüllen können und auch an die Leute kommunizieren und dann nicht gegeneinander die soziale und die ökologische Frage stellen, weil dann wissen die Leute gar nicht mehr, was sie machen sollen auch. Weil es ist doch nicht so, dass Leute, die wenig verdienen, sich für Ökologie nicht interessieren, sondern sie interessieren sich erstmal, dass sie überleben und genug Geld haben, um sich am Ende des Monats auch noch was zu essen zu kaufen und vielleicht ein Geschenk für die Kinder. Aber selbstverständlich interessieren sie sich für eine ökologische, äh, vernünftige, Zukunft, die eben für ihre Kinder dann auch noch lebbar ist. Aber wie kriegen sie das verbunden? Wenn wir das immer wieder auseinander definieren, wer soll es denn zusammenbringen? Sie selbst werden es zwar im Kopf tun können, aber sozusagen da mangelt es an, doch an Macht. Es ist eine Aufgabe der Partei und der Bewegung, mit denen sie da arbeitet, das konkret zusammenzubringen und dafür zu kämpfen und immer wieder die Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, ganz konkret, oh, an dieser Stelle übrigens müssen wir darüber hinausgehen, die Eigentumsfrage, die Demokratiefrage stellen. Und übrigens, das sind sozialistische Ansätze, darf man auch wieder sagen. Und dann äh, gewinnen wir vielleicht auch wieder Leute dafür, ähm, wenn wir uns nicht da und selber widersprechen. Heinz, der zweite Aspekt, ähm, und äh, dann kannst du auch gleich mit dem Gedanken anfangen, ist ähm, die Positionierung der Linken als Friedenspartei. Ähm, das tun wir ja de facto seit unserem Bestehen. Aber natürlich kennen wir alle die neue Herausforderung. Ähm, den neu, das neue Debattenumfeld, was braucht es aus deiner Sicht, um sich, wieder, nee, um sich weiterhin glaubhaft als Friedenspartei positionieren zu können? Ja, ich würde gerne erstmal noch einen Satz sagen zum Zusammenhang von sozialem und ökologischem, weil ich finde, dass sich da ein Blick äh, vielleicht über unsere Landesgrenzen hinaus auch lohnt. Gegenwärtig haben wir eine außerordentlich erfolgreiche linke Bewegung in Frankreich. Das war der äh, große Erfolg von äh, Jean-Luc Mélenchon äh, bei den Präsidentschaftswahlen mit 22 Prozent, nur knapp gescheitert sozusagen Herausforderer zu werden. Und wir haben jetzt am 12. und äh, dann am 24. Juni äh, die Wahlen äh, zum Parlament in Frankreich mit auch relativ guten Aussichten für die Linke, die mit einer ausgesprochenen ökosozialistischen Orientierung aufdrückt. Das, also die, wir haben jetzt das ist ein blödes Wort, das nennt sich Nupes, das ist äh, äh, Nouvelle Union Populaire Ökosozialiste. Das ist sozusagen das Programm, also eine neue sozusagen Volkseinheit ökologisch-sozialistischer Orientierung ist das Programm der Linken gegenwärtig in Frankreich. Sollten wir uns ruhig mal ein bisschen näher anschauen. Also Deswegen würde ich Mario wirklich zustimmen, dass wir uns in dieser Richtung als linke Partei profilieren müssen. Und zwar sozusagen in einer Perspektive, die über die Grenzen dieser Gesellschaft hinausgeht. In dieser Gesellschaft anfangend, konkreten Projekten, aber die Perspektive aufmachend, die weitergeht. Und äh, noch vielleicht ein kleiner kurzer Hinweis, ich will es gar nicht groß ausführen. Ich möchte auch hinweisen auf das Labour-Manifesto. Von 2019 das Manifesto der äh, Labour Party mit der Forderung einer grünen industriellen Revolution verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze zu anständigen Bedingungen. Hat damals einen unglaublichen Boom auch innerhalb der Labour Party ausgelöst. Und was wir übrigens auch lernen können ist, dass wenn innere Widersprüche in der Partei zu groß werden, dass dann der Erfol politische Erfolg baden geht. Das kann man leider bei der Labour Party auch sehen. Das aber wollte ich einfach nochmal ergänzend dazu gesagt haben. Das Thema Frieden, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir als Linke uns auch nach wie vor als die Friedenspartei profilieren. Wir haben natürlich eine neue Situation durch die russische Invasion in der Ukraine und ich glaube, das muss mal auch deutlich gesagt werden, es gibt niemanden in, bei uns in der Linken, der diese Invasion rechtfertigt, sondern es ist völlig klar, dass dies ein völkerrechtswidriger Überfall darstellt, den wir absolut beurteilen. Ich glaube, das muss einfach mal deutlich gesagt werden. Und wir haben uns, wir haben auch, denke ich, daran festzuhalten, dass Frieden vor allen Dingen durch politische Lösungen zustande kommen muss. Und dass immer mehr Waffen und immer sozusagen diese voranschreitende Kriegshysterie, die wir gegenwärtig haben, nicht die Lösung sein kann, sondern dass wir auch weiterhin setzen müssen auf Abrüstung und dass wir deutlich Stellung nehmen gegen diese Rüstungsprogramme wie wir sie gegenwärtig leider nicht nur in Deutschland haben. Ich glaube, das muss sehr deutlich sein und ich glaube, dass da brauchen wir auch da haben wir auch keine Gegensätze. Aber natürlich haben wir Fragen. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen, das gilt übrigens nicht nur für die deutsche Linke, das gilt auch für die europäische Linke. Was etwa Waffenlieferungen angeht, da gibt es unterschiedliche Positionen. Es gibt unterschiedliche Positionen, wie die NATO zu beurteilen ist. Ich mache aus meiner Auffassung überhaupt gar keinen Hehl, dass ich das für keinen äh, Friedensbündnis halte oder äh, ein Bündnis halte, was im Interesse äh, der Menschen in Europa ist, sondern dass ich glaube, dass wir über Alternativen wirklich nachdenken müssen. Aber da müssen wir auch einräumen, dass wir da auch Versäumnisse haben. Wir haben uns zu lange mit dem Satz zufrieden gegeben, wir brauchen ein neues kollektives Sicherheitssystem in Europa unter Einschluss Russlands. Das war sozusagen der Punkt, den wir immer vor uns hergetragen haben. Das war, und hier haben wir Defizite. Weil was heißt denn eigentlich ein neues, was heißt denn eine neue Sicherheitsarchitektur? Was bedeutet das? No? Mein Untereinschluss Russlands ist gegenwärtig sowieso infrage gestellt. Letztlich wird man aber auch da nicht herumkommen, dafür auch eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, dass die Linke deutlich sagen muss, hier haben wir Defizite, was die Ausgestaltung angeht. Hier müssen wir arbeiten und hier müssen wir auch in der Partei einen systematischen, aber auch solidarischen Diskussionsprozess haben, wie eine solche neue Sicherheitsarchitektur aussehen kann, europäisch wie international unter Einbeziehung der Frage der UN auch, äh, müssen wir vielleicht auch noch mal aufgreifen. Ein erneutes Helsinki und all diese Geschichten. Gegenwärtig redet überhaupt niemand über politische Lösungen. Und dass, wir, äh, dass, äh, dass solche, äh, eine neue solche Sicherheitsarchitektur auf Verträge aufgesetzt werden muss, scheint mir auch klar zu sein. Und ich glaube, das müssen wir mit Leben erfüllen. Darüber müssen wir weiter diskutieren. Und dann sind wir auch glaubwürdig, eine... Partei, die für den Frieden einsteht und gegen Aufrüstung ist. Und ich glaube, das sollten wir weiterhin als Markenkern dieser Partei auch sehr, sehr deutlich machen. Danke. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir sozusagen nicht nur der Kriegslogik äh, widersprechen, sondern auch dieser Kriegshysterie, die sich gegenwärtig hier breitmachen, diese Kriegsbesoffenheit, äh, die wir erleben, diese Frontberichterstattung in, jedem, in jeder Nachrichtensendung, auch da braucht es eine Kraft, die da deutlich äh, dagegen hält und genau diese Lösungen, politische Lösungen, Waffenstillstand und so weiter, die genau einfordert. Ja, und Ich glaube, dass das Umfeld ähm, da auch gar nicht so schlecht für ist, weil also zumindest ist in meiner Wahrnehmung und was die Umfragen anbelangt, auch Frau Kesmann hat jetzt vor kurzem Margot Kiesmann äh, gesagt, in ihren Predigten äh, begegnen ihr Menschen, die Fragen haben und die von dieser Kriegsbesoffenheit nicht so erfüllt sind. Also vor diesem Hintergrund haben wir da wahrscheinlich auch wieder ein Feld oder ein Thema, was auf der Straße liegt und wir aufgreifen müssen progressiv und produktiv. Fanny, ich frage jetzt mal, gibt es im Chat weitere Fragen? Äh, ja, ich warte kurz, bis das Mikro funktioniert. Genau, jetzt funktioniert's. es. Ähm, zu dieser Thema Krieg, Frieden, Außenpolitik, vielleicht könnt ihr noch mal kurz darauf eingehen, ähm, wie man das vermitteln kann, dass zum einen in der Wähleranalyse oder in diesem Forschungsbericht deutlich gezeigt wird, dass da uns Wählerinnen nicht vertrauen, es uns aber für uns als Partei so ein Grundsatzelement ist, eine Friedenspartei zu sein. Wie kann man diese beiden Gegensätze vermitteln sozusagen? Das, äh, genau, das war eine Frage. Vielleicht könntet ihr da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, jetzt war ich kurz ein bisschen, weil ich nochmals gelesen habe. Äh, über Facebook kam die Frage rein, dort ist auch eine ziemlich ähm, rege Diskussion. Wie gewinnen wir viele der Abgehängten zurück? Dann gab es eine Frage zum linke MeToo-Komplex. Was ihr davon haltet und ob ihr nicht denkt, dass da auch eine Gefahr drin liegt? Eine Sprengkraft, ähm, genau, größere Sprengkraft, ich zitiere, äh, als ob äh, Klaus Ernst Porsche fährt. Ähm, genau Und dann noch eine Frage. Ich würde sagen, damit äh, schließen wir dann auch. Es gibt noch andere, falls ähm, aus dem Publikum nicht noch welche kommen. Wie gehen wir mit der Diagnose um, dass die Vielstimmigkeit uns massiv geschadet hat? Wie kann das beschworene strategische Zentrum auch die Deutungshoheit über die Position der Partei erringen, und wie geht man konkret damit um, wenn der Korridor verlassen wird? Okay, das waren äh, vier Fragen. Ähm, ich würde unseren Gästen jetzt die Gelegenheit geben, die Podiumsgästen die Fragen zu beantworten. Vielleicht jetzt nicht in so einer ähm, schablonenhaften Reihenfolge, sondern so, ähm, dass ihr eure Gedanken zu den einzelnen Punkten sortieren könnt und mitteilen könnt. Es sind ja auch noch Fragen hier aus dem Publikum angemeldet worden. Äh, deshalb denke ich, arbeiten wir das jetzt diese Beantwortung ab, Heinz. Ja, ich möchte zunächst darauf eingehen auf diesen Widerspruch, dass wir einerseits uns als Friedenspartei profilieren, äh, auch profilieren wollen, und dass gleichzeitig unsere Außenpolitik als das größte Hindernis angesehen wird, uns zu wählen. Das ist in der Tat ein Widerspruch, der, der meiner Ansicht nach aber jetzt weniger mit unseren Positionen in der Friedenspolitik zusammenhängt, sondern der finde ich zu einem großen Teil zurückgeht auf das Verhalten der Linken beim, äh, in Richtung, äh, was die äh, Ortskräfte äh, in Afghanistan eingeht. Ich glaube, da haben wir uns als Linke, auch gerade als Bundestagsfraktion, ein tolles Eigentor geschossen. Wir waren, haben nicht mit einer Stimme geredet, sondern mit mehreren. Und äh, es musste der Eindruck entstehen, und das halte ich für einen ganz großen Fehler, es musste der Eindruck entstehen, dass wir nicht bereit sind, Hilfe zu leisten, weil wir ideologisch verbohrt sind in der Friedensfrage. Das einfach mal zugespitzt formuliert. Und das, glaube ich, war ein sehr großer politischer Fehler, weil es völlig klar war, dass auch deutlich gesagt werden muss, natürlich sind wir bereit, den Menschen zu helfen, den muss geholfen werden. Und gegenwärtig, glaube ich, ist es wichtig, gerade in der gegenwärtigen Situation, dass wir in der Friedensfrage in den Grundsätzen klar sein, ohne sie sozusagen einfach nur vor uns herzubeten, sondern deutlich zu machen, wofür wir sind. Und dass wir auch zugeben, dort, wo wir Defizite haben, dass wir diese Defizite haben, das meine ich mit der Sicherheitsarchitektur, und dass wir das angehen. Und ich glaube, wenn wir daran festhalten, wird sich dieser Widerspruch auch verringern. Wir haben gegenwärtig diesen Widerspruch, den haben wir nicht nur bei uns, den haben wir auch woanders. Wenn ich daran denke, wie gegenwärtig die Diskussion um die NATO in Finnland, auch in der finnischen Linkspartei diskutiert wird, also in der äh, Linksallianz, dann haben wir die gleichen Widersprüche, aber auch ähm, Daniela hat schon darauf hingewiesen, wenn wir sozusagen festhalten daran, dass es um politische Lösungen gehen muss und dass sozusagen Krieg kein Mittel der Politik sein darf, dass wir dann durchaus auch wieder an Zustimmung gewinnen können. Wenn wir uns leisten, das alles mögen, zu sagen, wir müssen jetzt alles in Frage stellen, alles, dann glaube ich, dann haben wir kein Profil und dann schadet das uns eher. Und man kann natürlich auch mit einem bestimmten Profil auch zeitweilig im Gegensatz zum Mainstream in der Gesellschaft kommen. Das ist nun mal so und da muss man dafür kämpfen, dass diese Position, die wir für richtig halten, dass die auch wieder sozusagen gesellschaftliche Mehrheiten findet. Ich glaube, das ist die Aufgabe einer Partei und insbesondere einer linken Partei. Das halte ich für ganz zentral. Deswegen wollte ich das dazu sagen. Ansonsten glaube ich, dass viele Fragen, die jetzt nochmal gestellt worden sind, sehr viel damit zu tun haben, was wir am Anfang schon diskutiert haben, nämlich mit der Frage des strategischen Zentrums und dass eine neue Parteiführung in der Lage sein muss, auch wieder zu verbinden. Also sozusagen unterschiedliche Auffassungen äh, ähm, wieder miteinander äh, in Übereinstimmung zu bringen. Nicht zu einer nicht einzuebnen, sondern sie in eben diesem Korridor auch äh, wirken zu lassen und dennoch ein klares Profil dabei haben und auch, auch und daran hat es, finde ich, gefehlt, auch politisch deutlich zu machen, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Das, glaube ich, gehört auch zu einer Parteiführung zu sagen, dass bestimmte Positionen oder Äußerungen nicht gehen. Das muss man, denke ich, auch politisch mal machen. Das kann man nicht sanktionieren, das muss man politisch sehr deutlich machen. Dagmar. Ja, ich denke mal, was die Frage Friedensarbeit anbetrifft, hat äh, Heinz das, glaube ich, das Wichtigste äh, gesagt, worauf es ankommt. Aber ich will zu den anderen Fragen vielleicht auch noch etwas äh, sagen, wie die Abgehängten, also die, die abgehängt werden in dieser Gesellschaft, muss man ja immer äh, dazu sagen, weil äh, sie nicht entsprechendes Bildungsangebot, die Arbeit nicht bekommen und so weiter und so weiter. Wie erreicht man die? Wie er erreicht man nicht dadurch, dass man äh, kurz vor den Wahlen mal äh, Haustürgespräche macht, mal einen Stand macht und versucht, die Leute anzusprechen. Nee, die erreicht man wirklich nur, und das sind die Erfahrungen, die wir seit Anfang der 90er Jahre haben, indem man tatsächlich ständig präsent ist, ständig da ist, ansprechbar ist. Da kommt jetzt das, was Heinz vorhin schon angesprochen hat, die Strukturen, die uns weggebrochen sind. Wir müssen überlegen, wie wir tatsächlich auch diese Strukturen wieder schaffen, dass wir vor Ort da sind. Aber wie gesagt, über Kommunalpolitik ist da vieles zu erreichen, die, die also dort aktiv sind. Das heißt ständige Präsenz. Also beispielsweise haben wir, ähm, seit Jahren machen wir das, das nennt sich Sprechstunde unter freiem Himmel. Da ziehen wir also mit Tisch, Stühlen, äh, Kaffeekanne, Keksdose, ziehen wir durch die Orte, durch die Nachbarorte und sagen, okay, wir sind jetzt hier, wir sind da. Wenn sie Problem, sie können äh, uns ansprechen. Wir warten also nicht darauf, dass die Leute zu uns, ins Büro kommen, sondern wir gehen dahin, wo die Leute sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ehrlich sein, aufrichtig sein. Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das müssen wir uns wieder erarbeiten. Das ist etwas, was wir Anfang der 90er Jahre erarbeiten mussten, weil diese Staatspartei Glaubwürdigkeit eben nicht mehr hatte. Das heißt, wir mussten mit dem, was wir gefordert haben, mussten wir auch sozusagen auch arbeiten. Wir mussten auch deutlich machen, dass wir manches auch umsetzen können. Oder wir müssen auch sagen, warum wir manches eben nicht können. Auch das ehrlich zu sagen. Also, auf die Leute äh, zuzugehen und das mit ganz verschiedenen Formaten. Momentan äh, haben wir jetzt so überlegt, wir machen jetzt so eine Volksküche, nennt sich das, war heute auch im ND äh, zu sehen, einen sehr schönen Beitrag, unsere jungen Leute die gesagt haben, ey, wir gehen jetzt dahin wo da sind Kinder, da leben Kinder in diesem Wohngebiet, die können sich kein warmes Mittagessen äh, leisten. Und wir fahren dorthin mit einer solchen Gulaschkanone äh, und verteilen dort Essen zum Beispiel. Machen aufmerksam auf das Problem, um Lösungen zu suchen. Zum Beispiel auch, in der Verwaltung. Also, das kann zum Beispiel so ein, ein, ein Punkt sein. Nein, ich glaube, wir dürfen da keine, keine Hemmungen haben an der Stelle. Wir müssen da sein. Und es braucht auch solche Angebote, die, wir sagen mal niedrigschwellig. Also zum Beispiel, indem man dort, wo man ist, auch kleine Ausstellungen organisiert, indem man dorthin geht, wo die Vereine arbeiten, wo Bürgerinitiativen sind und so weiter. Das ist viel Arbeit, das weiß ich selber. Aber wenn man die scheut dann hat man schon verloren, ja. Was die MeToo-Debatte anbetrifft, Sexismus, Rassismus, ähm, Diskriminierung hat in dieser, in dieser Partei, in dieser Linken, keinen Platz und darf nie einen Platz haben und muss von Anfang an bekämpft werden. Völlig klar. Die Partei hat ein Stück weit versäumt, rechtzeitig Strukturen dafür zu schaffen, dass sich Leute eben tatsächlich auch wenden können dann an, unparteiische oder an Leute, die möglicherweise auch Erfahrungen haben, Umgang äh, damit, was macht das eigentlich tatsächlich mit, mit jemandem, äh, mit einer Frau, die zum Beispiel sexuell belästigt wird, was macht das eigentlich mit ihr, wie muss man sie ansprechen, wie kann man wie kann man ihr helfen. Äh, die Strukturen sind jetzt geschaffen. Ähm, ich will trotzdem eins sagen, was mich an dieser MeToo-Debatte, wie sie vom Spiegel losgetreten worden ist, wahnsinnig gestört hat, ist, da war ein Opfer einer Beziehungskiste, Janine Wissler. Der Mann ist fremdgegangen, über eine längere Zeit. Die Frau, mit der er dann zusammen war, wurde sexuell auch von ihm belästigt, ganz offenkundig. Im Zentrum dieser ganzen Debatte, in der Öffentlichkeit, stand Janine Wissler, selber ein Opfer sozusagen dieser ganzen Geschichte, und wer die Beiträge gelesen hat, der konnte den Eindruck erwecken, Janine Wissler würde sozusagen Frauen diskriminieren, würde sozusagen das Kleinreden oder wie auch immer. Eine, die genau dagegen immer gekämpft hat, in ihrer Fraktion überall immer wieder gekämpft hat dagegen. Und ich finde, wir müssen manchmal auch aufpassen, wie wir, äh, sozusagen auch, wie wir auch miteinander in dieser Frage damit umgehen, ob wir wirklich über jeden Stock springen, der von der äh, Presse zum Beispiel hingehalten äh, wird. Ich glaube, das ist es nicht wert. In der Presse war kaum noch davon die Rede, wir haben uns zerfetzt in der Partei, immer weiter. Und immer wieder mit Vorwürfen, die nicht haltbar waren. Ich kann, ich kann das nicht mehr akzeptieren, muss ich, muss ich dazu sagen. Und auch hier wäre es angebracht gewesen, dass wir miteinander ins Gespräch ähm, äh, kommen, dass wir Formen finden, wie wir uns dazu austauschen, wie wir vielleicht auch deutlicher machen, was bedeutet das eigentlich für jemanden, der selber sexuell belästigt wird oder möglicherweise auch äh, sexuell also, äh, äh, diskriminiert wird und so weiter? Was bedeutet das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Wie geht derjenige selber damit um, dass wir darüber ins Gespräch kommen? Das scheint mir unheimlich notwendig zu sein, dass wir da auch andere Formen des Gesprächs finden. Die Stiftung ja auch eine Rolle spielt. Mario, deine Gedanken. Ja, ich fange hintenrum an, genau da, wo Dagmar aufgehört hat. Es gibt eine rechtswissenschaftliche Untersuchung, dass die Linke in den Strukturen, was Sexismus angeht, nicht schlechter aufgestellt ist als die Grünen, besser als alle anderen Parteien. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum alle anderen Parteien gerade so still sind in dieser Frage und nicht über die Linke herziehen, weil das natürlich ein Problem in allen Parteien ist. Und selbst wenn wir gut aufgestellt sind, vergleichbar, reicht es eben nicht. Und jetzt hat das Gute sozusagen an dieser schlechten Kampagne und an dem ungünstigen Vorfall für die Betroffenen immer am schlimmsten, ist, dass jetzt wieder eine Debatte dazu auch in der Partei begonnen hat und neue Strukturen geschafft werden, die noch den vermeintlich guten Standard, der muss dann natürlich auch in der Praxis gelebt werden, noch verbessern, der Räume schafft, damit gelernt werden kann. Weil natürlich müssen zuallererst Betroffene ernst genommen werden, und vermeintliche Täter nicht vorverurteilt werden. Aber es braucht vor allem Räume, damit die oft ja Grauzone dazwischen, bevor es jetzt zu schweren Übergriffen kommt, Leute auch die Chance bekommen zu lernen, zu sensibilisiert zu werden, anders damit umzugehen. Und dafür sind solche Vertrauensräume, die jetzt geschaffen werden, die es vorher auch schon gab, aber jetzt systematisch durch Partei gehen, und Schulungen von Anfang an. die Baskische Schwesterpartei äh, in der Europäischen Linken beispielsweise, jedes Neumitglied muss durch so eine Schulung äh, in Sachen Sexismus, Rassismus und so weiter erstmal durch. Warum nicht? Kommt? Kann man machen. Auch in der Stiftung. Machen wir jetzt. Ähm, Gibt es für Büroleiterinnen und Leute, die im Ausland bei uns anfangen, auch schon länger. Aber das sind Dinge sozusagen, die systematischer passiert werden müssen und dass man auch offen darüber reden kann, dass das immer wieder vorkommt und schon sozusagen eine Atmosphäre in der Diskussion, die schon herabsetzend mit cholerischen Interventionen Leute unterbricht und so weiter, dass schon das nicht okay ist und ist noch weit von einem sexuellen Übergriff. Also das muss eigentlich Einzug werden, das gehört nämlich gehört zu einer neuen Kultur des Umgangs miteinander. Ähm, die Abgewählten zurückgewinnen. Es gibt, das betrifft ja nicht nur uns, aber vor allem uns, ähm, bei Geringverdienern, Leute, die marginalisiert sind, da existiert sowas, was wir asymmetrische Mobilisierung, Wahlmobilisierung nennen. Die, die am wenigsten haben, gehen am seltensten zur Wahl. Und das hat gar nicht mal so viel was mit der Performance der Linken zu tun, sondern weil die sich immer weniger vom politischen Prozess generell erwarten. Und sie haben dann auch mal die Linke gewählt und zweimal die Linke gewählt. Und zehn Jahre später hat sich immer noch nichts geändert oder nicht viel in ihrer Situation. Und dann ist es in der Tat schwierig, sie zu überzeugen, zu wählen. Und das geht nur, indem wir verdeutlichen können, ob in Regierung und Opposition, dass es sich lohnt. Und das geht aber nur, wenn die Leute davon erfahren, dass sie sich aber im politischen Prozess oft gar nicht mehr so stark beteiligen oder eben gar nicht drauf setzen, muss man sie aufsuchen. Dagmar hat es schon gesagt, man muss vor Ort sein. Dafür brauchen wir aufsuchende Arbeit. Das ist anstrengend, kostet Ressourcen. Wir müssen in die Viertel, teilweise in die Betriebe auch, müssen wir sowieso, aber auch um diese Leute zu erreichen, die arbeiten ja in großer Zahl oder sind dauernd damit beschäftigt, mal aufs Amt zu gehen, mal eine kleine Arbeit zu machen und so weiter. Das ist ja ein anstrengendes Leben, was sie führen. Die haben auch gar nicht so viel Zeit. Da muss man aufsuchen und sie Versuchen deutlich zu machen, die Linke hat hier auch organisierende Projekte vor Ort, da kannst du teilnehmen, du musst aber nicht die ganze Zeit damit verbringen, sondern da gibt es Leute sozusagen, mit denen du zusammen darüber reden kannst erstmal. Einen Ort zu haben, wo man die Probleme schildern kann, ist total wichtig. Und dafür sind auch regelmäßige haustürbefragungen Besuche total wichtig. Nicht, wie du sagst, einmal kurz vor den Wahlen vorbeischauen, das ist unglaubwürdig, sondern regelmäßiger immer wieder vorbeischauen. Und da lernen wir auch wahnsinnig viel, wie unsere Projekte gestrickt sein müssten, wie unsere Kommunikation gestrickt sein muss, wie wir ankommen bei den Leuten, wie wir mit den Leuten reden. Das war das Erstaunlichste, dass gar nicht die Befragten so viel gelernt haben, sondern die Hunderten von Leuten, mittlerweile Tausende von Leuten, die wir geschult haben und die dann an die Haustür gegangen sind, was die alles lernen vom politischen Prozess. Das ist eigentlich noch wichtiger. Ähm, noch ganz kurz zur Außenpolitikfrage. Äh, neben Afghanistan, hast du völlig recht, Heinz, haben wir auch aus Gründen darauf gesetzt, wir kritisieren, was hier bei uns passiert, was unsere Bundesregierung macht, was die Bundeswehr macht, was die EU, dessen Teil wir sind, macht und die NATO, dessen Teil die Bundesrepublik ja auch ist. Das kritisieren wir, weil da sozusagen sind wir für verantwortlich. Und über diese Zuspitzung haben wir vergessen oder nicht stark genug gemacht, dass es auch ein imperiales Projekt des russischen Regimes gibt, das wir nie für gut befunden haben. Aber wir haben da nicht unseren Fokus starken drauf draufgelegt und sozusagen, ähm, manche nennen es jetzt Äquidistanz, finde ich einen völlig falschen Begriff, dass es eben nicht nur ein äh, amerikanisches und ein europäisches imperiales Projekt gibt, sondern auch ein russisches und alle drei finden wir blöd. Äh, und dann ist genau das, was Heinz sagt, müssen wir konkreter werden in dem, was wir dagegen setzen wie wir Sicherheit verstehen für uns selbst, aber wie wir auch Frieden dann erreichen wollen mit den wenigen Mitteln, die wir haben. Und da äh, ist auch die Stiftung in der Verantwortung und da haben wir, einen, äh, der äh, neu beschlossen vom Vorstand, einen neuen Schwerpunkt. War immer schon ein Schwerpunkt, aber nicht offiziell. Da müssen wir also mit stärkeren Ressourcen reingehen, um deutlich zu machen, wie Frieden in einer veränderten Welt die zu, in eine neue Blockkonfrontation hineinläuft, eben nicht nur mit Russland, sondern noch gefährlicher mit China, was sozusagen äh, in eine neue Blockade und eine enorme Verschwendung von Ressourcen führt, wenn da jetzt aufgerüstet, aufgerüstet, aufgerüstet wird, obwohl wir die Gelder für andere Dinge, für einen sozialökologischen Umbau äh, brauchen, ähm, der da natürlich irgendwann zu kurz kommen wird, das ist ja da völlig klar. Und selber die Aufrüstung natürlich ein enormes Destruktionspotenzial hat an Rohstoffen, aber auch dann, wenn sie eben eingesetzt werden. Und uns in die Spirale führt, wo, wo ohne Not sozusagen ein Land wie China, was immer Partner sein wollte, gedrängt wird in eine Position, äh, jetzt zum neuen Gegner zu werden. Da müssen wir Gespräche, Gespräche, Diplomatie, Diplomatie und aber auch da, wo die Linke stark ist, nämlich Sicherheit braucht ein wirtschaftliches und heute auch postfossiles Fundament, damit die Länder sozusagen überhaupt eine Perspektive haben und darüber redet heute niemand mehr und das ist aber unsere Stärke eigentlich, eine neue Wirtschaftssicherheits- und ähm, ja, Klimaordnung sozusagen zu diskutieren, die das zusammendenkt und nicht gegeneinander ausspielt oder sagt, Sicherheit ist immer nur militärisch, sondern genau diese drei Punkte zusammendenkt. Ich glaube, da haben wir Möglichkeiten, deutlich konkreter zu werden und um da auch wieder Leute zu üben. So, bevor ich den Raum freigebe für Fragen aus entweder dem Chat oder hier ähm, aus dem Saal, vom Publikum aus dem Saal, eine letzte Frage von mir an euch. Ähm, wie definiert ihr heute für die Zukunft den berühmten Gebrauchswert der Linken und äh, in dem Zusammenhang, was wäre das Beste aus eurer Sicht, was mit diesem Papier? Michael Brie hat die Broschüre schon an unsere Gäste hier in der Bibliothek verteilt. Was wäre das Beste, was mit diesem Papier passieren würde, beziehungsweise könnte, wo ja auch der Gebrauchswert der Stiftung dran hängt oder hängen würde? Dagmar. Ja, also was mit dem Papier passieren könnte, das haben wir ja eingangs schon gesagt. Das möchten wir gerne, dass das weit gelesen wird, ja, dass es erstmal gelesen wird, dass es anregt äh, zur Diskussion, dass man tatsächlich auch Lust hat, sich zusammenzufinden und dieses Papier herzunehmen, zu streiten darüber, im positiven Sinne natürlich, es kritisch auseinanderzunehmen. Wir lassen uns auch gerne einladen dazu, würde ich jetzt einfach mal im Beisein von euch beiden auch sagen, und ich glaube, viele andere, die daran mitgewirkt haben, an dem Papier, wir sind gern bereit, auch dazu zu diskutieren. Insofern wäre das das Beste. Wir sammeln also keine Unterschriften. Es ist kein neuer Aufruf, sondern es ist ein Angebot für eine offene öffentliche Diskussion. Und wenn das eine oder andere, wir nennen das ja zehn Herausforderungen, das, was wir da in Thesen äh, formuliert haben, wenn das eine oder andere dann vielleicht auch noch auf dem kommenden Parteitag der Linken äh, seinen Platz und äh, seine Resonanz finden würde, ich glaube, dann wären wir schon, ziemlich glücklich, dann würden wir zumindest feststellen, es wird gelesen und es ist vielleicht auch angekommen. Ansonsten brauchen wir hier einen sehr langen Prozess, äh, glaube ich. Äh, hier ist, es gibt viel zu tun tatsächlich. Was den Gebrauchswert äh, der Linken anbetrifft, ähm, ja schwer zu definieren, aber wir brauchen ihn. Und wir brauchen vor allen Dingen, dass dieser Gebrauchswert auch wahrgenommen wird von äh, Wählerinnen und Wählern, aber auch von Menschen, die sagen, wir brauchen in dieser Gesellschaft eine Partei, die über das hinausgeht, was diese Gesellschaft bietet, die systemkritisch ist, die Ideen entwickelt für eine sozial gerechte Gesellschaft, für eine friedliche Gesellschaft und für eine Gesellschaft, in der man mitmachen kann, in der man beteiligt sein kann, in der man sich einbringen kann und in der man gerne lebt und, wie gesagt, diese Gesellschaft auch gerne für sich mitgestaltet. Heinz. Ja, das ist ein Beitrag zur Strategiedebatte. Als solchen verstehen wir ihn. Und das Beste, was damit passieren würde, wenn das auch in der Partei insgesamt so aufgegriffen wird, dass die Notwendigkeit einer Strategiedebatte auch wirklich begriffen wird und dies auch dann umgesetzt wird. Wir haben gar nicht den Anspruch, damit sozusagen alles zu lösen oder zu beantworten, sondern es sind auch mehr Fragen auch gestellt und es sind einfach nur bestimmte äh, inhaltliche Zusammenhänge dargestellt, wo wir meinen, dass wir uns darum kümmern müssen, wo wir einerseits deutlich machen können, was ist das Profil der Linken und gleichzeitig, was muss auch getan werden, damit dieses Profil auch wirksam werden kann, dass es sozusagen politikfähig wird. Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung. Wir beschreiben ja darin den Markenkern äh, der Partei als einer modernen sozialistischen Gerechtigkeitspartei, wo sich unter Gerechtigkeit wird eben sehr, sehr viel, äh, ist es sehr komplex. Das ist eben nicht nur die soziale Frage, das ist die ökologische Frage genauso. Das ist die Friedensfrage, das gehört alles zusammen. Das ist der Punkt. Und ich glaube, dass wir deutlich machen müssen, dass wir als Linke die einzige Partei sind, die Gerechtigkeit in dieser umfassenden Perspektive angeht, formulieren kann und dafür dann aber auch sich so aufstellen muss, dass, es, dass diese Potenziale, die da drinstecken, auch geschöpft werden können. Das heißt, dass wir wirksam, dass wir politikfähig und wirksam werden. Dazu soll dieses Papier einen kleinen Beitrag machen. Mehr ist es wirklich nicht. Aber es, es wäre schön, wenn begriffen würde, dass das ein Beitrag zur Strategie, äh, Strategiedebatte ist. Und wir haben auch was dazu gesagt, wie diese zu führen ist, dass sie durchaus kontrovers geführt werden kann, dass er aber solidarisch und mit Respekt äh, geführt werden muss. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, das ist eines der größten Defizite und nochmal den Anspruch an eine neue Parteiführung, dass sie dazu in der Lage ist, dies in dieser Form auch zu organisieren und deutlich zu machen. Mario. Ja, für den Gebrauchswert braucht es eine Kohärenz von Köpfen, Programmen und Praxis. Es reicht nicht, wenn die einen sagen, wir machen Parlament und die anderen sagen Bewegung und dann werfen sie sich das wechselseitig vor, sondern wir müssen die beiden Funktionen systematisch miteinander verbinden. Es reicht nicht, wenn die einen soziale Frage, die anderen Ökofrage machen, sondern es muss systematisch verbunden werden. Und dafür müssen die führenden Köpfe auch stehen, und zwar auch in den Medien und sich nicht selber immer konterkarieren. Es braucht eine Linke nämlich in den Parlamenten, wie als organisierender Akteur in der Zivilgesellschaft und als auch ein Ort des lebendigen Austauschs und der Solidarität, wo die Leute erfahren, ah, hier bin ich nicht zu Hause, das finde ich ein Fehler sozusagen, wenn man Partei als Instrument verwechselt mit einem, da fühle ich mich wohl, aber man muss sich doch so wohlfühlen, dass man Gleichgesinnte trifft und nicht, wie sagte wiener Parteifreunde, die sich feindlich gegenüberstehen. Ja? Ähm, es braucht Die Linke auch als die einzige Opposition, jenseits der Ampel, habe ich schon gesagt, und wahrscheinlich auch über 2025 hinaus. Und es gibt ein stabiles Potenzial für eine mit konkreten Konzepten und Kampagnen sozial-ökologisch ausgerichtete linke Partei der Zukunft des Friedens mit einer sozialistischen Perspektive. So, da ist alles drin. Ähm, die Ausschöpfung gelingt bisher nicht, weil wir eben auch äh, eine schwere Situation haben, immer in den Medien überhaupt vorzukommen und so weiter, aber eben auch unsere internen Probleme nicht in den Griff bekommen haben in letzter Zeit. Und das wäre die Voraussetzung, um dann auch, sowohl in der Zivilgesellschaft, in den Parlamenten und in den Medien wieder besser äh, sozusagen unsere Punkte rüberzubringen. Ansonsten wird es schwierig. Aber wir schaffen es. Oh, oh. Okay. okay. So, jetzt, <lacht> so, jetzt, <lacht> genau. jetzt ähm, haben Sie Gelegenheit, habt Ihr Gelegenheit. Und eine Meldung äh, gab es vorhin ja schon. Ich würde jetzt äh, der Reihenfolge ähm, vorschlagen, arbeiten wir die ab, ähm, Fragen zu stellen aber nicht, Fragen, nicht nur Fragen natürlich, sondern auch äh, Meinungen ähm, zu geben. 25 Minuten haben wir dafür noch, für die analoge als auch äh, für die Chat-Diskussion, bitte. Moment, Moment, wir müssen erst äh, das Mikro verteilen, damit die Menschen vor dem Bildschirm alles hören. Mein Name ist Heinz Engelstädter, ich komme aus der Friedensforschung an der Humboldt-Universität und da habe ich mich viele Jahre damit. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf zwei Probleme lenken, die das Dilemma der Linken, nicht nur der Linken in Deutschland, sondern auch international vielleicht etwas deutlicher machen. Ist es nicht der ungeheure Antikommunismus, der es uns das Leben so schwer macht? Und wir finden nicht die Möglichkeit, gedanklich, durch Theorie, und durch unsere neuen Ideen, die wir unter die Bevölkerung und unter die Menschen tragen, mit diesem Antikommunismus fertig zu werden. Das ist eigentlich das eigentliche Problem, um die Überlebensfähigkeit einer, ich sag's jetzt mal, marxistisch orientierten Linken in der globalen Wirklichkeit, mit globalen sozialen Aufgaben, die nur gemeinsam weltweit zu bewältigen sind und von allen gesellschaftlichen Schichten, nicht nur von einer. Und da brauchen wir dazu neue Ideen. Es genügt nicht, wenn nur diskutiert wird und verschiedene Standpunkte vertreten werden. Es kommt darauf an, welche Ideen, welche Inhalte werden diskutiert. Und da greift es zu kurz, wenn wir uns nur auf die aktuell notwendigen Veränderungen in sozialer Hinsicht konzentrieren. Es müssen strategisch längerfristige Entwicklungen angepeilt werden. Das macht ja Strategie aus. Aber Strategie, wo kommt sie her? Sie kommt aus den Erfahrungen der Menschen, langjährigen Erfahrungen der Menschen und auch der Parteien. Und sie kommt natürlich letzten Endes aus wissenschaftlicher Theorie, die zutrifft. Ich betone, dass zutrifft. Denn es gibt auch, wir haben da eigene Erfahrungen, eine Menge wissenschaftlicher Theorien, die auch als Marxismus ausgegeben wurden, die aber nicht zugetreffend waren. Das Problem, was ich sehe, ist, das Überleben der Linken hängt ab von der Fähigkeit, neue Ideen in die Bevölkerung zu tragen. Ich will ein Beispiel nehmen. Es geht nicht nur um Frieden sondern es geht um rechtzeitig sicheren Frieden in der Ukraine, in Afghanistan, im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg. Wir müssen also das Friedensproblem etwas genauer, etwas konkreter stellen in der Ze im Zeithorizont. Rechtzeitiger Frieden muss gesichert werden, nicht nur schlechthin Frieden, das ist eine normale Losung, die ist auch abgegriffen. Konkreter ist, rechtzeitigen Frieden sichern. Wie ist das möglich? Na, seit über 100 Jahren ist rechtzeitiger Frieden möglich. Warum? Weil globale soziale Probleme entstanden sind. Sicherung des Friedens gegen den Ersten Weltkrieg als erstes. Die Erfahrungen zeigen, auch unsere, alle diese globalen Probleme, ob das Ökologie ist und anderes und soziale Gerechtigkeit, ist nur in Frieden zu lösen. Frieden ist die Grundbedingung um mit den globalen Problemen überhaupt fertig zu werden. Und das geht nur, indem man, da die Zeit kurz ist für die Lösung dieser globalen Probleme, das geht nur, wenn alle einigermaßen vernünftigen Kräfte in der Welt sich zusammenschließen, über die verschiedenen sozialen Grenzen und sozialen Gruppierungen hinweg. Das ist kein Opportunismus oder sowas ähnliches, sondern es ergibt sich aus dem Charakter dieser globalen Probleme. Letzte Bemerkung dazu das bedeutet natürlich, dass wir die Werteproblematik, die wird ja hier auch angesprochen, dass wir die Werteproblematik neu durchdenken müssen. Werte sind ja nicht nur etwas in den Köpfen, und in den Herzen und in den Gefühlen, sondern Werte sind in der Endkonsequenz real praktizierte, menschenwürdige Wertverhältnisse zwischen den Menschen. Nicht nur der eine oder andere Fakt, sondern wirkliche Verhältnisse zwischen den Menschen, die zustande kommen. Die ganze Werttheorie, die heute vertreten wird und auch das, was als westliche Werte vertreten wird, ist immer nur ideologiegetragener Wert. Aber Ideologie gibt nie die gesamte Wirklichkeit. Und da könnten wir natürlich auch anhaken. Ich höre auf, weil das eigentliche Anliegen mit dem Frieden, das, ich, ja. konnte ich, ich ja sagen. Ich würde können. vorschlagen, wir sammeln ähm, etwas ähm, und dann... Bekommen genau die junge Frau hat eine Wortmeldung und dann bekommt ihr eine gesammelt Gelegenheit zu antworten. Dorothea Katharina Ritter, ich bin Gewerkschaftssekretärin, war insofern sehr froh, dass ähm, die Frage der stärkeren Präsenz auch in den Betrieben angesprochen wird. Ähm, gerade Gerade mit Blick ähm, auf die sozial-ökologische Transformation. Und dort möchte ich anknüpfen. Insof Dankeschön. Insofern haben ähm, wir hier mit einem starken Problem zu tun, haben ähm, sowohl in der Linken als auch in der Gewerkschaft. Ähm, du hast es angesprochen, Heinz, Orga gerade, Kommunalpolitik, das ist eigentlich die Stärke, die wir haben. Und ähm, innerbetrieblich, innergewerkschaftlich haben wir die Schwierigkeit des Vorbehalts, nicht ähm, traditionelle ähm, Anbindung an die Sozialdemokratie, selbst wenn man weiß, dass an die Sozialdemokratie nicht sehr viel weiterbringt. Ähm, und insofern, ähm, ihr habt ja aufgeschrieben ähm, ähm, unter der fünften These ähm, Einsatz für ein klassenverbundenes Mitte-Unten-Bündnis. Und das ist ja die Frage, vor der wir stehen. Also einmal die Frage der Solidarität und zum Zweiten die Frage, wie können wir eigentlich mit geringen Orgagraden unsere Kräfte bündeln und ähm, gehen wir auch in die Richtung, gerade Richtung Mitte, neue, so wie wir als Gewerkschaften sagen, neue Beschäftigtengruppen zu erschließen, ähm, die sehr unpolitisiert sind. Ähm, ähnliches sozusagen ähm, auch darüber hinaus. Ich denke, das sind die Fragen, die wir ganz stark brauchen. Insofern, wir gerade im Mittebereich im Bereich der ähm, sozialökologischen Transformation in der Automobilindustrie, haben wir eine Zweiklassengesellschaft in den Betrieben. Wir haben diejenigen, die abgehängt sind. Die werden momentan in den Tarifverträgen gehalten durch Beschäftigungssicherung zwei, drei Jahre plus. Da wartet man. Die, die man durch Aufhebungsverträge nicht los wird, die hält man dann eben. Und die anderen, die noch qualifiziert werden können, werden qualifiziert. Und wir haben die Top-Performer, die High Potentials, so werden sie tituliert. Deswegen sage ich, die haben sozusagen gar kein Interesse daran, groß weiterzugehen. Und insofern denke ich, ist für uns ganz stark die Frage, worauf können wir unsere Kämpfe konzentrieren. Wenn wir geringe gerade haben, aber vor allen Dingen das Thema angehen ähm, der Solidarität, das ganz stark verbunden sein muss, nicht? Und das ist was, ähm, was mir fehlt sozusagen in, in der Mitte von vielen. Wer, ähm, die IG Metall hatte jetzt IG Metall vom Betrieb ausdenken, wo ich immer sagen würde, wir müssten sagen, IG Metall, also IG Metall vom Betrieb ausdenken ist für mich selbstverständlich. Wir müssten eigentlich sagen IG Metall ähm, oder Gewerkschaft denken hier von der überbetrieblichen Solidarität, internationalen Solidarität. Und das aber immer wieder in die konkreten Kämpfe übersetzen. Und das wäre was, ähm, ja, wo wir uns, denke ich, ganz stark ähm, darauf konzentrieren müssen: Frage, wer sind unsere Zielgruppen, wie können wir Kräfte bündeln? Weil die Themen auf der Hand liegen. Die Betrieblichen wissen, dass sie innerbetrieblich schwach sind, dass sie mit der, ähm, egal wie stark ähm, das Betriebsverfassungsgesetz ausgeweitet wird, dort werden sie die Antworten nicht finden. Und insofern müssen wir dort sehr früh in Politisierungsprozesse reingehen, weil wir auch nur von der Basis aus aufbrechen können, eine Bereitschaft ähm, von Gewerkschaft als Organisation, ähm, sich ähm, anderen Bündnissen als der SPD gegenüber zuzuwenden. Danke. Okay, eine weitere Frage. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen kurzen Break für die Beantwortung. Alles klar, danke erstmal. Ähm, ich bin Sebastian, äh, ich komme von einer Organisation namens Platypus und ich wollte erstmal an alle eine Frage stellen hinsichtlich dessen, was ähm, ist eigentlich die Lehre der letzten 15 Jahre ähm, auf der Linken, die ich so erlebt habe als quasi auch der Generation der Millennials zugehörig? Ähm, dieses Wochenende findet gerade in Berlin auch noch eine Konferenz von äh, Jacobin ähm, Deutschland und auch international statt, in der Baschka Sonkara auch darüber redet, gerade dass die DSA in den USA Mitglieder verliert. Ähm, ich meine, es gab Corbyn in äh, der Labour Party. Es gab all diese, quasi diesen Optimismus, der ich glaube, unter dem schon vergessen wurde, auch noch mal tiefer zurückliegend, irgendwie die Anti-Irak-Kriegsbewegung und Occupy Wall Street. Aber es gab diesen Optimismus irgendwie 2015 und auch davor mit Syriza. Und quasi dieser Optimismus hat extrem viele Leute in die Partei, die Linke, auch glaube ich, hineingespült, wie es auch in die Labour Party und auch in die SPD, auch in Deutschland zum Beispiel getan hat. Ähm, und gleichzeitig sehe ich im Moment halt viel mehr dieses Symptom einer weitergehenden Politis äh Depolitisierung auch. Also ähm, immer mehr junge Menschen wenden sich auch von Politik komplett ab, aber auch gerade äh, von der Linken. Und damit meine ich auch die gesamtgesellschaftliche Linke. Wobei ich auch nochmal die Frage habe, neben der Lehre, ähm, es scheint zumindest so ein bisschen auch so ein Symptom zu sein, es wurde viel jetzt über die Partei wirklich geredet, ähm, viel mehr scheint auch nicht mehr übrig geblieben zu sein außerhalb der Linkspartei ähm, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, die nicht direkt irgendwie staatsnah sind, die nicht direkt parteinah sind. Ähm, genau, also ich, ich erinnere mich nur zum Beispiel an den G8-Gipfel noch 2007, das war deutlich breiter. Ähm, genau. Das sind so meine zwei Fragen, Anregungen, die ich nochmal in den Raum stellen wollte. Danke auf jeden Fall schon mal. Okay, ähm, ich habe mitgenommen rechtzeitiger Frieden. Wie kommen wir dahin? Ähm, wie können wir bei Gering -Organisationsgrad, einem geringen Organisationsgrad unsere Kräfte bündeln? Und was ist eigentlich in den letzten 15 Jahren in und mit der Linken äh, passiert? Äh, Heinz. Na, um bei dem letzten anzufangen. Äh, wir wissen, dass Geschichte und Entwicklung läuft nicht linear. Ich will jetzt nicht unbedingt das Wort dialektisch bemühen, obwohl es auch richtig ist. Äh, aber es ist schon so, in der Tat, wir haben Höhepunkte und wir haben wieder Rückgänge. Also man sieht es, wenn man ein bisschen weiter guckt, das ist bei uns der Fall. Wir hatten wirklich einen Zulauf und als die Linke gegründet worden sind, also schon im, im Vorlauf, bevor sie offiziell 2007 da gegründet worden ist, gab es wirklich einen Aufbruch. Der war da. Der hat natürlich was mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hatten, mit denen wir es... Da war das Thema Hartz IV, da war das Thema äh, in Europa neoliberale Austeritätspolitik und dergleichen mehr, wo sich Widerstand gegen formuliert hat auf allen Ebenen und wo die Linke ein Stück weit Ausdruck sein konnte dieses Widerstandes. Das ist ein Stück weit verloren gegangen, weil sich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert haben, auf die wir uns wieder einstellen müssen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir begreifen, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet und wo eigentlich die Bruchstellen sind. Sie sind ja zum Teil unmittelbar greifbar, aber sie stellen sich nicht immer in der gleichen Form, sondern verändert. Und ich glaube, dazu muss die Linke wieder deutlich werden. Und das, was wir versucht haben, mit diesem Papier einen Beitrag zu liefern, zu sagen, wo sind die Ansatzpunkte, um das wieder äh, zu bewegen, um da wieder stärker we zu werden in der Richtung. Das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe, die lässt sich nicht so in ein paar Sätzen beantworten, sondern glaub ich glaube, dass wir diesen Prozess systematisch angehen müssen und ich plädiere nochmal dafür, dass wir wirklich diesen strategischen Prozess angehen, nicht nur auf der, äh, bezogen auf die Partei, sondern, da stimme ich völlig zu, wir haben natürlich ein Problem, nicht nur der Partei, die Linke, sondern der Gesellschaft, Linken insgesamt. Aber wir auch der Blick auf Europa zeigt, das hatte ich vorher kurz äh, deutlich zu machen versucht, dass wir dort auch sehr unterschiedliche Entwicklungen haben und dass sozusagen nicht alles äh, schwarz-weiß ist, auch nicht grau, sondern dass wir sehr differenzierte unterschiedliche Entwicklungen haben und es wäre manchmal ganz gut, sich das ein bisschen näher anzuschauen, um daraus zu lernen und das ist, glaube ich, eine Stärke der Stiftung, dass sie das kann und dass sie dazu die Möglichkeiten hat und das müssen wir eben stärker einbringen. Das Thema, also was ich, sehr, was ich total unterstreiche, ist der Satz, den Sie gesagt haben, dass wir unsere zentralen Probleme ohne Frieden nicht lösen können. Ich glaube, das muss wieder ins Bewusstsein kommen. Wir haben gegenwärtig diese völlige Paradoxie, dass eine Partei wie die Grünen, die auch nach wie vor in den Umfragen als die Partei angesehen wird, die am ehesten in der Lage sei, die ökologischen Herausforderungen zu bestehen, dass das ausgerechnet die Partei ist, die am belizistischsten ist, also am stärksten auf Waffen, auf Krieg setzt. Und es bedeutet, jeder Cent, der dafür ausgegeben wird für das Militärbudget, der fehlt uns in der Bekämpfung der Klimakrise. Also diesen Widerspruch haben wir gegenwärtig und ich glaube, das muss man deutlich machen. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Ich sage nur ein Wort zum Antikommunismus. Das ist ja immer wieder, von den Herrschenden wird es immer gebraucht, um linke progressive Strebungen niederzumachen. Ich will nur ein Beispiel dazu machen. Äh, den größten Erfolg hatte mit dieser Kampagne Berlusconi in Italien, als es die kommunistische Partei praktisch schon gar nicht mehr gab. Äh, und äh, von einer kommunistischen Gefahr, weiß Gott, nicht mehr die Rede war. Äh, die gab es mal in Anführungszeichen früher. Das haben die Amerikaner mit dem CIA äh, auch zu bekämpfen versucht, nicht ganz ohne Erfolg, muss man leider auch dazu sagen, will aber jetzt da nicht weiter abschweifen, aber das ist natürlich schon immer so gewesen. Warum es mir geht ist, äh, was heißt rechtzeitig? Natürlich müssen wir uns um rechtzeitig bemühen, aber das ist genau der Punkt, den wir einbringen können. Es kann nicht sein, dass gegenwärtig in der Auseinandersetzung und was die russische Invasion angeht, und wie das beendet werden kann, dass man meint, das nur mit kriegerischen Mitteln machen zu können, dann wird das nicht funktionieren, sondern ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, auch deutlich zu machen, welche Eskalation und welche nicht mehr beherrschbare Eskalation damit möglicherweise verbunden ist. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Linke auch begreifen müssen. Dann das Thema Betrieb. Wir haben ja in der Tat eine sehr gespaltene Geschichte. Du hast davon gesprochen, dass in der Tat, jetzt bezogen auf die zukünftige Entwicklung, wir dort eine Zweiklassengesellschaft haben. Wir haben es ja jetzt bereits jetzt schon. Also wenn ich mir überlege, wenn ich mir die Automobilindustrie anschaue, haben wir auf der einen Seite diejenigen, die gegenwärtig noch ganz gut verdienen und auf der anderen Seite, die auch zur Automobilindustrie gehören, die im Logistikbereich arbeiten, die, die gerade mal knapp über Mindestlohn liegen. Das heißt, hier tun sich heute schon Welten auf und ich glaube, das müssen wir auch zusammenführen. Und ähm, ich versuche das immer so zu formulieren, dass wir beim Betrieb ansetzen müssen, Betriebspolitik machen müssen, aber Betriebspolitik in überbetrieblicher Perspektive, dass wir auch als Gewerkschaften begreifen müssen, dass es dazu über den Betrieb hinausgehende Bedingungen geht, damit das realisiert werden kann, was wir im Betrieb wollen, dass es dazu bestimmte gesellschaftliche Bedingungen braucht, andere Verhältnisse, mehr Einfluss auf Unternehmenspolitik, das ist konkret das Thema der wirtschaftlichen Mitbestimmung, die Frage, wie Beschäftigte stärker Einfluss nehmen können auf Entscheidungen von Unternehmen und dergleichen mehr, sodass wir das Zusammendenken, nämlich das, was auf der betrieblichen Ebene geschehen, verändert werden muss, wo wir da sein müssen, aber gleichzeitig eine Perspektive aufmachen müssen, die über den Betrieb hinausgeht. Dagmar. Ich will mal vor allen Dingen etwas sagen zum Thema Lehren der letzten 15 Jahre. Ich sage es auch deswegen, weil ich war von Anfang an in diesem Prozess äh, beteiligt vom allerersten Treffen an, äh, die Schwierigkeiten, die wir hatten, überhaupt zueinander zu kommen. Der Ausgangspunkt damals für unser Gespräch, für das allererste Gespräch, was wir zu fünft geführt haben, äh, war die Frage, geht was miteinander? Weil es stand ja an, was passiert, waren zunächst mal die nordrhein-westfälischen äh, Wahlen, die anstanden. Es gab plötzlich zwei Parteien, die sich sehr stark sozusagen gegen Hartz IV ausgesprochen haben, die Protest organisiert haben und so weiter. Und es deutete sich an, dass keine dieser Parteien in den nordrhein-westfälischen Landtag einziehen wird. Was ja dann auch passiert ist äh, im Mai äh, 2004. Und dann kam äh, der, Auf, die, der Aufruf oder kam dann das Ausrufen der Neuwahlen zur Bundestagswahl. Und auch da bestand die Gefahr, dass in diesem, in diesem Bundestag dann ebenfalls keine dieser Parteien vertreten wird vertreten ist, wenn es nicht gelingt, sie zusammenzubringen. Und die Frage, die wir dort hatten, war, was ist das Gemeinsame von euch? Was eint euch? Wo könnt ihr euch treffen? Da haben wir über viele andere Fragen gar nicht gesprochen, sondern wir haben tatsächlich nur darüber gesprochen, was muss eigentlich passieren, wie muss man Hartz IV begegnen, wie können wir Widerstand organisieren und so weiter und was muss tatsächlich politisch passieren, was muss in diesem Parlament passieren, wie muss sozusagen die Stimme der Bewegung in dieses Parlament gebracht werden und so weiter. Forderung nach Mindestlohn war unter anderem dann eine der Forderungen, die da eine Rolle gespielt haben. Das haben wir hingekriegt damals. Eine wichtige Lehre, dass es gelingen kann, wenn man sich tatsächlich sozusagen wenn man sich auf das Gemeinsame besinnt. Ein zweites war tatsächlich, dass wir geschafft haben, so eine Art Bündnis dann zu schmieden, was hieß auch, wir können das sogar programmatisch machen. Das heißt, wir haben dann eine programmatische Grundsätze erarbeitet, indem denen, in denen wir eine ganze Reihe von offenen Fragen einfach mal als offene Fragen haben stehen lassen. Dann haben wir gesagt, okay, mit denen beschäftigen wir uns später, in strategischen Debatten zum Beispiel, die wir damals auch angeregt haben. Aber die lassen wir jetzt einfach mal so stehen mit offenen Antworten. Darum kümmern wir uns später. Dass wir diese Fragen dann nicht weiter beantwortet haben, dass wir uns genau um diese strategische Debatte dann nicht weiter bemüht haben, ist eine wichtige Lehre aus dieser Zeit. Also es ist möglich, dass Linke sich zusammenfinden können, aber sie müssen auch arbeiten an ihrer Programmatik, an Konzepten und so weiter. Dazu gehört auch die Frage äh, Krieg-Frieden zum Beispiel. Dazu gehört auch, dazu gehört auch zum Beispiel dass die Linke nicht außer Acht lassen darf, was passiert eigentlich geostrategisch, was passiert eigentlich in der Welt, immer wieder den Blick darauf zu haben, das zu analysieren, das sozusagen in die eigene Politik mit einzubringen, mit Antworten äh, mit, ein, mit einzubringen. Wir haben uns viel zu lange auch, oder wir haben neue Akt also neue Fragestellungen haben wir viel zu spät erkannt, unter anderem auch bei Hartz IV, da hat es ja Veränderungen gegeben, auch in der Politik zum Beispiel. So, wir, haben, wir sind sozusagen mit einem ständigen Mantra angetreten, wir haben immer wieder die gleichen Antworten gegeben und haben aber nicht bedacht, 15 Jahre später sieht die Welt anders aus, verändert sich diese Welt, haben wir Antworten äh, darauf. Also das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Lehren, dass es notwendig ist, tatsächlich sozusagen ständige strategische Debatten äh, zu führen, den Raum dafür zu öffnen. Und dafür, und genau das ist ja damals passiert, tatsächlich auch auf andere zuzugehen. Andere, die sich in diesen Bewegungen gefunden haben, die auch aktiv waren auf der Straße äh, zum Beispiel. Ähm, mit denen gemeinsam auch Politik zu entwickeln, Politik zu gestalten. Das war etwas, was uns damals gelungen ist und was uns heute nicht gelingt. Und dann will ich noch eine, vielleicht noch 15 Jahre nochmal, also 30 Jahre zurückgehen. Was wir damals Anfang der 90er Jahre geschafft haben, war so etwas wie ein Dialog der Generationen. Ähm, die Partei ist ja damals, hat sich ja damals quasi aufgelöst, es sind sehr, sehr, sehr viele gegangen. Es sind neue auch gekommen, jüngere Leute, vor allen Dingen auch jüngere Leute sind dahin gekommen. Und wir haben es geschafft, sozusagen, dieses Miteinander der Generationen hinzubekommen, die Erfahrung der älteren Generation einfach mal aufzunehmen und zu sagen, warum seid ihr eigentlich damals in diese linke Partei, die es ja war, wie habt ihr damals Friedensarbeit gemacht? Was habt ihr mit Antifa-Arbeit zum Beispiel äh, gemacht? Was habt ihr davon mitgenommen? Auch dann auch in diese Geschichte der DDR. Wie bewertet ihr die Geschichte der DDR? Wie habt ihr dort gelebt? Also ich glaube, wir brauchen auch heute wieder so einen Dialog der Generationen, derer, die dazukommen äh, und derer, die sozusagen diese Kämpfe der Zeit ausgetragen haben. Redet man heute mit jüngeren Leuten, die in die Partei gekommen sind und redet über Hartz IV, und über das, was wir damals zu Hartz IV gemacht haben, dann fragen die erstmal, was war das eigentlich? Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, Treuhand. Treuhandpolitik in der DDR. Da fragen die jungen Leute, äh, wie, was? Das haben wir mal irgendwo gehört. Wir haben als Stiftung eine Ausstellung dazu, als Wanderausstellung zum Beispiel zu laufen, wo wir versuchen, diesen Dialog mit anzuschieben. Und interessanterweise kommen da auch viele junge Leute, weil sie einfach sagen, das haben wir von den Eltern, von den Großeltern gehört, aber wir wissen eigentlich zu wenig also politische Bildungsarbeit äh, zu leisten. Auch das, glaube ich, ist eine Erfahrung, die wir, die wir machen und ist eine der, der Lehren aus dieser Zeit. Und ein letztes, wir haben jetzt gerade fertiggestellt eine Publikation zum Thema 15 Jahre, was wollten wir damals, ähm, was ist daraus geworden? Vieles von dem, was wir damals wollten, haben wir nicht erreicht. Insofern müssen wir darüber weiterreden, das werden wir auch tun. Unter anderem, ach, das war jetzt der nächste Werbeblock, ja. Unter anderem am ähm, 18. Zum Tag der offenen Tür hier im Haus am 18. werden wir dazu diskutieren und wir haben, werden dazu auch vorstellen, eine neue Publikation, die sich genau sozusagen mit der Dokumentation dieser 15 Jahre, die der letzten 15 Jahre beschäftigt, die von der Stiftung herausgegeben wird, von Jochen Weichold unter anderem geschrieben worden ist, und die, man, die wir dazu hernehmen und die ein weiteres Stück sozusagen für den Diskurs und für die Diskussion darüber ist. Mario. Ja, die Frage des äh, Kollegen da drüben. Ähm, Heinz hat schon angedeutet, wir haben Bewegungszyklen immer sozusagen. Ne? Die Linke ist ja ein Kind des Neoliberalismus, wenn man so will, ja. darin groß geworden. Ähm, dann 2008, 2009 kam die große Krise und die gesellschaftlichen Bedingungen haben sich völlig verändert. Ähm, und neue Bewegungen sind aufgetaucht. Ne? Du hast Blockupy erwähnt, Occupy, äh, die Indignados, aber dann auch die Klimabewegung und, und, und. Ja? Das waren Neue Bewegungen sozusagen, die dann ihren Höhepunkt hatten ähm, und wo viele junge, bewegungsorientierte Leute ja dann auch massenhaft in die Partei gegangen sind. beispielsweise, Das hat die Partei auch völlig verändert. Wir haben ja jahrelang über die Überalterung der Partei geredet. Jetzt haben wir eher äh, das Problem, dass wir wahnsinnig viele junge Leute in den letzten Jahren bekommen haben. Das ist jetzt, ist jetzt abgeschwächt. Ähm, die einerseits sozusagen ähm, wiederum mit der älteren Generation wenig vermittelt waren. Ähm, ist bis heute nicht gut gelungen, würde ich mal sagen, in der Partei. müsste aber sozusagen gepflegt werden, weil es diesen intergenerationellen ähm, Lernen auch sozusagen bräuchte, um äh, die unterschiedlichen Sichtweisen auch besser zu verbinden in der alltäglichen Parteiarbeit. Das ist ein Teil des Problems und der Dissonanzen in der Partei auch, dass da zwei unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Nun sind wir aber wieder einen Schritt weiter, weil diese große Krise, das, äh, die Zwischenherrschaft oder Interregnum, wie man es nennen will, kommt auch wieder an ein Ende. Wir kommen jetzt in einen hochgerüsteten grünen Kapitalismus hinein, so nach und nach, äh, wo diese Bewegungen sozusagen nicht mehr die Rolle spielen, weil sie ja auch gar nicht auf Dauer gehalten werden können, sondern das ist eben der, der Zustand von Bewegungen, dass sie konjunkturell verlaufen. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt keine gibt. Wir haben in der Bundesrepublik eine starke Mietenbewegung noch immer, wir haben eine starke Krankenhausbewegung, wir haben immer noch eine starke Klimabewegung und so weiter. Äh, aber die Aufgabe wäre es, diese Dinge auch wieder stärker zu verbinden und nicht als Einzeldinge äh, zu machen. Und da ist ja auch ein Lernprozess entstanden. Also äh, viele aus der radikalen Linken, die auch stark in der Mitbewegung waren, haben sich angenähert an die äh, Sichtweise, dass es auch sinnvoll ist, eine äh, Partei zu haben als Organisationsform und die dann auch in Parlamenten und Regierungen sozusagen Hand in Hand Dinge Macht durchaus in einer Konfliktpartnerschaft, würde ich mal sagen. Das geht nicht eins in eins, äh, in Hand in Hand. Aber sozusagen, dass man sich die Wechselseitigen Funktionen anerkennt und lernt daraus, wie das funktionieren kann. Oder überhaupt nicht neu, aber auf einem neuen Niveau, jetzt unter neuen Bedingungen wieder zu erlernen, dass Klimabewegung und Gewerkschaftsbewegung wieder stärker die Dinge zusammenbringt und nicht als Gegner sich begreifen, sondern eben schauen, wie das Potenzial und die Machtressourcen, die die jeweiligen Bewegungen haben, äh, zusammengebracht werden können. Beispielhaft an der äh, Tarifbewegung äh, im Nahverkehr, wo Fridays for Future mit Verdi zusammen und unserer Hilfe by the way äh, sozusagen versucht haben, da eine gemeinsame äh, Mobilisierung hinzubekommen und gemeinsame Ziele zu vereinbaren. Ich glaube, das sind die richtigen Schritte und Lernschritte, die man gehen muss. Jetzt aber von der neuen Situation, wo der Krieg ja auch nochmal quer schießt sozusagen und eine ja muss man auch sagen, überalterte und der niederliegende Friedensbewegung der letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, jetzt sozusagen wieder aus ganz unterschiedlichen Richtungen gespeist werden könnte, weil offensichtlich ist, dass friedenssoziale und ökologische Fragen da zusammengehen müssen. Also es wäre auch eine Chance. Ein kurzer Satz zum Antikommunismus, auf jeden Fall immer ein Problem, aber ich wäre gar nicht so negativ, weil in der Gesellschaft ja doch, man sieht es bei der Vergesellschaftungsfrage oder generell bei der Frage Sozialismus und der Notwendigkeit ähm, einer Alternative zum Kapitalismus ja immer wieder in allen möglichen Umfragen, da gebe ich nicht so viel drauf, aber es ist ja doch ein nettes Indiz, in den USA, in Großbritannien, aber auch in Deutschland, große Teile der Bevölkerung sagen, ja, eigentlich eine gute Sache und man braucht eine Alternative. Manchmal sind sogar Mehrheiten, je nach Umfrage. Ja. Aber das ist natürlich nicht theoriegesättigt, das ist ein so gefühlter Sozialismus, könnte man sagen, ähm, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber natürlich braucht es da äh, ein theoretisches Fundament und äh, was sozusagen die, die, die vermittelt, ähm, eine Kritik an den Grundlagen von gesellschaftlichen, in den kapitalistische Produktionsweise dominiert, wie wir sie heute immer noch haben. Ähm, und damit die Leute ein Instrument in der Hand haben, um die Realitäten zu begreifen. Daraus ergeben sich immer noch nicht die Antworten, die richtigen. Aber immerhin ein Instrument, um die Realität zu begreifen. Und auch zu merken, das geht auch nicht mit dem besseren Argument oder der Einsicht, sondern am Ende wird es zu Konflikt führen. Wie bei Deutsche Wohnen und Kohle und der eigenen Mann jetzt sieht, es geht nicht ohne harte Konflikte. Wie im Betrieb immer schon klar ist, es geht nicht ohne einen harten Konflikt mit den sogenannten Arbeitgebern. Am Ende. Und dafür wäre es nützlich, sozusagen diese Grundlagen besser zu vermitteln. Womit wir bei der Gewerkschaftsfrage sind. Wir haben uns in der Linken, ich meine, es gibt ja aus dem WSG-Strang eine starke Verankerung früher mal äh, in den Industriegewerkschaften auch. Diese Generationen sind mittlerweile fast durchgehend in Rente. Und die Linke hat sich auch aus guten Gründen stark auf Dienstleistungsbereiche konzentriert auf die sozialen infrastrukturen auf handel bei uns auch nochmal auf amazon und so weiter weil da auch viel zu holen war neue beschäftigtengruppen sozusagen und das ist auch teilweise ganz gut gelungen aber wir haben vernachlässigt den industriebereich den haben wir als taken for granted genommen sozusagen und da müssen wir stärker rein weil wir haben untersuchungen durchgeführt befragungen in den betrieben die linken stehen die leute stehen der linken aufgeschlossen gegenüber aber sie wissen nichts von ihr Sie haben überhaupt keine Ahnung, was für Propositionen haben. Und wenn wir sie dann durchdiskutiert haben, den linken Green New Deal in der Mobilität, neue Mobilitätskonzepte, Industriebeschäftigung in Mobilitätsbereichen, aha, großes Interesse, auch überbetrieblich das zusammenzubringen. Weil wir haben ja jetzt den Prozess, wo insbesondere in den Zufalllieferbetrieben abgebaut werden, Leute entlassen würden und jeder Betrieb kämpft für sich. Und weder der Gewerkschaft noch uns gelingt es sozusagen, da eine überbetriebliche Perspektive reinzuziehen, müssen wir aber machen und das verbinden immer mit einer nicht nur Verteidigungsperspektive, wie können wir die Jobs verteidigen, sondern einer Perspektive, wo es hingehen kann, mit einer neuen industriellen Basis für diesen sozialökologischen Umbau. Denn das reicht ja nicht, wenn wir jetzt nur noch Dienstleistungen machen. Wir brauchen eine industrielle Basis dafür, die all diese Produkte herstellt, von angefangen von den Schienenfahrzeugen, die wir brauchen, oder auch den E-Autos meinetwegen, aber nicht so viele bitte. Bis hin eben zu den energetischen Anlagen für Erneuerbare und so weiter und so fort. Davon brauchen wir eine Industrie. Das wird aber kaum diskutiert in dieser Form. Ähm, jedenfalls wenig bei der Klimabewegung und aber auch nicht in der Debatte um Alternativen für die Autoindustrie. Und da haben wir eine Chance sozusagen stärker reinzugehen, aber dafür muss man auch in die Betriebe kommen und nicht nur über die, Entschuldigung, wenn ich das sage, Gewerkschaftsspitzen sozusagen ein paar nette Gespräche führen. Das ist auch wichtig, aber da müssen wir in die Betriebe rein, damit die Leute überhaupt mitkriegen, was wir machen und dann auch selber initiativ werden, vielleicht auch innerhalb der Linken und der Gewerkschaft. Das schließt sich ja gar nicht aus. So, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen bzw. Wortmeldungen hier im Publikum. Fanny hat auch mit dem Kopf geschüttelt, äh, was äh, den Chat anbelangt. Das ist auch äh, zehn nach um acht. Hinter uns liegen zwei sehr intensive Stunden, Diskussionsstunden, äh, denke ich. Ähm. Es ist ja nicht das Ende einer Debatte, sondern wir haben gesagt, es ist heute der Beginn einer Debatte, äh, der Beginn einer Debatte über ein Diskussionsangebot äh, der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Zukunft der Linken, der Linken-Partei unter der Überschrift, äh, diese Zukunft ist machbar und sie ist notwendig. Also fühlen Sie sich, fühlt euch aufgerufen, das Angebot, das Dagmar eben äh, oder vorhin formuliert hat, so ein bisschen über die Köpfe der Arbeitsgruppe hinweg, aber ich glaube, äh, es ist ja im Sinne aller, äh, auch tatsächlich anzunehmen und mit uns oder mit auch äh, unterschiedlichen Mitgliedern der Arbeitsgruppe in die Debatte zu gehen, gerne ähm, im Zoom, gerne auch auf Präsenzveranstaltungen, denn äh, das Beste, das haben wir auch gehört, was mit diesem Papier passieren äh, sollte, könnte ist, dass es tatsächlich auch in die Diskussion der Linken einfließt und aufgegriffen wird. Und tatsächlich dann auch zu einer Veränderung sowohl ähm, des Stils, ganz wichtig, des Diskussionsstils, aber vielleicht auch zu der ein oder anderen äh, Positionsbestimmung, Positionsschärfung beiträgt. Vor dem Hintergrund möchte ich mich bei euch, bei Ihnen bedanken, die heute dabei waren als Gäste auch für die Wortmeldungen, für die Beiträge und natürlich für unsere drei, äh, bei unseren drei Podiumsgästen, äh, Heinz, Dagmar und Mario und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns in einer so eher produktiven, jedenfalls habe ich sie so empfunden, Diskussion treffen. Und da wir hier schon äh, diverse Werbeblöcke hatten, möchte ich den einen, der eben angerissen wurde, noch mal ein bisschen vertiefen am 18.06. Ähm, führt die Stiftung ein, wir nennen das Festival Deluxe, ähm, nicht weil wir Luxuslinke sind, sondern weil wir eben die Rosa-Luxemburg-Stiftung sind, durch einen Tag der offenen Tür, wo wir uns als Stiftung mit unseren inhaltlichen Angeboten, aber auch mit den Angeboten der politischen Bildung, alles, was zur Stiftung äh, gehört, äh, vorstellen, aber natürlich auch mit viel Kultur, mit ähm, doch, weiß nicht, ob viel, aber mit Essen und Trinken und vor allen Dingen mit äh, großen Möglichkeiten, mitten, miteinander ins Gespräch zu kommen, hier im Umkreis der Stiftung, auch zu linken Themen, aber auch zu Themen des Alltages. Das ist der Werbeblock Nummer eins am 18.06. hier in der Stiftung ab 12 Uhr. Zweiter Werbeblock für alle, die Vorhaben auf dem Parteitag. Ähm, dabei zu sein. Auch dort sind wir vertreten, werden einen Stand äh, haben, ähm, betreiben, äh, zwei Tage lang und sicherlich auch Rede und Antwort stehen, bzw. Äh, Diskussionsangebote äh, formulieren. Wir haben dort ein rotes Sofa, glaube ich, das heißt ähm, für Gespräche über Alltag, Politik, Kultur, bietet sich dort auch äh, genügend Gelegenheit und wir würden uns freuen, viele zu sehen bei uns am Stand. Vielen Dank und allen noch einen ja, guten, schönen Abend und weiterhin hoffentlich konstruktive Debatten.